Herzlich willkommen beim Eintracht Frankfurt Podcast, Ausgabe Nummer 345. Mein Name ist René, außerdem mit dabei äh, der äh, Mitgesangsmeister Herr Basti. Gute und Grüße. Und der Herr Dennis. Ja, servus, hallo. Der äh, Gitarrenspielende Herr Marvin lässt sich entschuldigen, der ist arbeiten. Und Frau Alex ist, glaube ich, im Skiurlaub oder arbeiten oder irgendwie sowas, keine Ahnung. Irgendwas in der, in der Richtung. Von daher. Tässlich. Ja, es ist fürchterlich. Ähm, genau. Wir haben uns entschlossen, zum Ende der Woche das hier nochmal ganz entspannt äh, ausklingen zu lassen, nachdem alle anderen Fußball-Podcasts die Woche ja nichts abgeliefert haben, wie man auf Twitter lesen konnte. Äh, Grüße gehen raus. Wollten wir jetzt hier die Woche nochmal entspannt zu Ende führen. Der Hauptgrund ist, wir haben gewartet, bis diese UEFA-Entscheidung äh, durch ist. Die war ja für heute angekündigt und ähm, ich glaube damit starten wir dann auch mal rein weil das so oh. das Thema ist was uns irgendwie am meisten unter den Nägeln brennt ich würde mal das umschreiben wollen mit äh ja jetzt, hatte gerade eben Schwein gehabt ja sch <lacht> ja Schwein gehabt ist schon fast ist schon fast ein Ticken zu viel also das ist irgendwie so mit mit ganz viel Glück da nochmal irgendwie durch. Die Entscheidung ist, dass es 50.000 Euro Geldstrafe gibt. Die Bewährungsstrafe wird von zwei auf drei Jahre verlängert. Aber es wird eben noch nicht äh, quasi die, also das, Option? nee Option ist es nicht. Also quasi die Strafe wird nicht gezogen. Das heißt, wir haben keinen... Die wird nicht in Vollzug gesetzt, sozusagen. Genau. vielen Dank. Da, da spricht aus, aus, aus, Ausgesetzt, besser gesagt. Ja. Es ist wunderbar, dass wir einfach nur ein Jahr länger bekommen haben. Und du hast ja schon richtig gesagt, es waren nur 3.200 Karten, das war aber ja abzusehen. Das Mindest, Mindestkontingent ist es ja, glaube ich. Das äh, sind die 5 ja, die es ja quasi gibt. Also das ist ja das, was in den äh, UEFA-Statuten festgeschrieben ist, dass eben die Mindestmenge, die abzugeben ist, an den Gastverein sind 5%. Das wären exakt 3.200 Karten für Lissabon und ich glaube auch ganz ehrlich nicht, dass da noch irgendwie viel mehr zu holen ist, weil die ja schon auch da irgendwie selbst so ein bisschen Bock haben auf das Fußballspiel und ich glaube, das Stadion an sich ist jetzt auch nicht so mega groß, also von daher ähm, wird es da wahrscheinlich nicht so wahnsinnig viel mehr geben. Aber unterm Strich, wir hatten drauf gehofft, ähm, dass wir da nochmal die Möglichkeit haben, das war ja auch immer so diese Diskussion mit Anlehnung an die damalige Entscheidung in Bezug auf Köln, dass das da nochmal gut geht und ja, jetzt heißt es aber definitiv auch für Ordnung sorgen, da nochmal alle drauf einschwören, weil ich glaube nochmal so viel Glück haben werden wir da nicht. Ja, also ich denke, da hast du ja fast schon äh, den Hauptteil äh, vorausgenommen. Also es ist natürlich eine super Entscheidung für uns. 3.200 Karten wird natürlich den Umfang niemals wird niemals ausreichen, um die Lust der Fans zu stillen. Ich glaube, es werden wahrscheinlich wieder 20.000 Leute fahren wollen. Äh, ja. Mal sehen. Am Montag, glaube ich, äh, oder irgendwas. Ich habe 1. April meine ich. geht es los mit den Bestellungen? Ist ja wieder das ist dieses Verfahren mit verschiedenen ja. äh, Auswärtsdauerkarten, dann äh, äh, die Fanclubs und so weiter und so fort. Also wird wahrscheinlich ohnehin sehr, sehr schwierig, eines der begehrten 3200 Tickets zu bekommen. Ja. Aber wie gesagt, ich tippe, da gehen wieder 20.000 Bestellungen ein. Die Leute, wenn man sich aktuell auch wieder die wunderbaren Flugpreise und Hotelpreise anguckt, die im Minutentakt nach oben ich geschossen sagen, sind, die an denen sind, dieses Urteil gemacht wurde. Ja, ja, das war ja war ja sowas von klar, dass das da gleich irgendwie direkt hochgeht. Genau, also Bestellphase beginnt. Ich habe es gerade nochmal aufgemacht. 1. April, 10 Uhr, ausschließlich per Online-Formular. Und das läuft dann quasi wieder in, diesen, in diesem drei- oder vierstufigen... Äh, Prozess, erst Dauerkartenbesitzer, dann Fanclubs mit irgendwie Verteilschlüssel und dann. Äh, aber wichtig, auch die Auswärtsdauerkartenfahrer, denn die Heimdauerkartenfahrer sind äh, eher, eher <lacht> nicht so interessant und wichtig. Ja, genau. Und dann am Ende, falls noch was übrig sein sollte, Klammer auf, glaube ich nicht dran, Klammer zu, dann wäre quasi freier Verkauf, aber ja, das würde mich doch hinter. sehr wundern. Ja, Basti, deine Emotionen, ich bin gespannt. Ich habe keine, ich bin ja nicht da. Ähm, du bist zwar wie, du nicht hast da, aber keine. Ist... Also du wirst doch trotzdem da Emotionen zu haben. Nee, ich, ich, muss, ich, sagen, ich muss sagen, ich habe damit gerechnet, dass das so kommt, weil im Vorfeld wirklich viele valide Argumente ausgetauscht wurden und selbst Schickard hat es ja im Heimspiel gesagt, wo Marvin zu Gast war, der gesagt hat, ah, man kann das nicht mit den Vorfällen in äh, Rom vergleichen und die Bewährung war darauf ausgelegt, zu sagen, das müssen deckungsgleiche Fälle sein. Das war es nicht. Weil wir haben es ja auch schon besprochen, das war im Endeffekt keine geplante Pyroaktion, sondern das war vereinzelt irgendwie zwei, drei Leute, die da ausgeschert sind. Das hat die UEFA, glaube ich, gesehen. Ich glaube, die UEFA hat auch gewürdigt, dass die Ultras ganz klar sich davon distanziert haben. Das heißt, das ist nicht so dieser typische Konflikt zwischen Fans und UEFA. Mhm. Sondern hier in diesem Fall waren sich, glaube ich, alle einig. Selbst Ultras und UEFA waren sich in dem Fall einig. Das ist ja eigentlich fast ausgeschlossen normalerweise. Das hat da auf jeden Fall mit reingespielt. Und ich glaube trotzdem, dass das auch ein bisschen Opportunismus von der UEFA ist zu sagen, die wollen die Bilder haben. Ja, Die, klar. Wissen, ja, ja. die wissen, dass die Eintracht dieses Jahr fast, das hört sich vielleicht ein bisschen übertrieben, aber fast diesen Wettbewerb trägt auch so ein bisschen. Also ich glaube, viele ja, was Leute. Was heißt fast? Also ich glaube schon, dass das, also es ist, wenn ich mir die anderen Spiele angeguckt habe. Gut, ich habe jetzt nicht alle gesehen, aber so ein paar hat man sich ja schon angeguckt und du vergleichst das, was da los ist mit dem, was, ähm, was dann eintracht die Eintracht-Fans da auch gerade heim und auswärts irgendwie abreisen, dann ist das schon eine ganz andere Nummer. Ja? Ist ein guter Punkt, Leute, weil auch die internationale Berichterstattung... Hat sehr viel auch mit den mit der Eintracht, wenn du äh, verschiedene internationale Medien dir angeschaut hattest, war sehr viel auch über die Eintracht, über den über die UEFA EuroLeague dann berichtet worden. Ja. Ich glaube, das kommt auch nicht so oft vor äh, und für uns als, als äh, ja, Bundesliga etc. ist das natürlich sowieso in jeder jeder zweiten Sendung, äh, wird ja davon gesprochen, ah, die Eintracht hält die Fahne hoch. Ähm, ja, ist definitiv ja. so für uns super wichtig. Vor allen Dingen vielleicht auch gerade jetzt in der Situation, wo du ja als äh, UEFA-FIFA da irgendwie diesen ganzen Kram mit dieser Neuordnung, dieser Wettbewerbe mit irgendwie Club-WM und jetzt demnächst noch irgendwie diese Überarbeitung der, der Champions League, was ich auch noch nicht ganz durchdrungen habe, aber wo ja auch irgendwie was ansteht, dann auch mal zu zeigen an der Stelle, hey, wir machen auch was für, ähm, A, für die Vereine und B aber auch zu zeigen, so nach dem Motto, ey, so uninteressant ist der Wettbewerb gar nicht. Ja, also kann da vielleicht auch noch so ein bisschen in das Thema mit reinspielen. Ich glaube, man kann das so ein bisschen vergleichen, wie weiß ich nicht, eigentlich echte Arschlocheltern, die ihr Kind zu Hause die ganze Zeit anschreien und sobald aber irgendwie die im Rewe sind, machen die das nicht, weil die dann denken, die Leute gucken zu. So, ich glaube, ich stelle die These auf, wenn die Eintracht vorher in Krasno gespielt hätte und es eben nicht diesen Hype in Europa gegeben hätte mit was wir gut vorher auch schon hatten mit Zypern. Da gab es die ganzen Berichte, die sind die laufen ja nicht nur hier in Frankfurt, sondern yes. die laufen ja in ganz Deutschland, die laufen international, werden auch Leute auf die Spieler von Eintracht aufmerksam, was auch dafür sorgt, äh, dass man wirklich so geile Bilder hat, wo Jovic ist 1 -0, macht das Stadion, explodiert. Ja. Ich glaube, wenn das in Krasnodar gewesen wäre, wir, wären wir vielleicht gar nicht in so einer guten Verhandlungsposition gewesen. Und das Letzte, was ich noch anmerken will, ist glaube ich auch, vielen Dank an Lissabon und Mailand selber wo die Vereine auch gesagt haben, ich glaube, Inter hat zu unserem Verantwortlichen gesagt, ey Leute, macht euch nicht so Kopf wegen so zwei, drei Idioten. Ihr wart echt mit, die geilste Mannschaft, die hier in den letzten Jahren aufgetaucht ist. Und Lissabon hat auch gesagt, sie werden sehr, sehr, sehr traurig, wenn die Eintracht-Fans nicht kommen. Das heißt, ja. du hast im Gegensatz zu Rom, hast du wirklich auch hier diese Gastfreundschaft ja. gespürt, die da, auch für, da die auch für, dafür gesorgt hat. Und das dürfen wir auch nicht mal vergessen. Ich will das auch jetzt mal, wenn man darüber spricht wird mir der Fokus auch viel zu sehr auf diese fünf Leute gelegt. Natürlich sind das die einprägsamsten Bilder, aber worüber überhaupt nicht geredet wird, ist, dass da wirklich 15.000 bis 20.000 mindestens in der Stadt waren und das ist überhaupt nichts passiert. Ich meine, das auf den Boden geschmissen worden. Ja, ja, also, wenn du das so ins Verhältnis von setzt von <lacht> denen, die da sind, zu dem, was da halt passiert ist, dann ist das so im, ja, aber auch im was dritten Nachkommabereich. Auch was für Situationen in der Stadt entstehen können bei so vielen Leuten. Ja, das ist ja das, also, was ich das, Rom ja das was ja, ich meine. Rom, Rom hat sich ja mit Händen und Füßen gewehrt. und hat gesagt, da sind Bestien eingelaufen. bla bla. Ja, ja. Du, du reist an, du fährst über die Autobahn. Es gibt Kontrollen auf der Autobahn. Es wird geflogen, dann wird es ein Fanmarsch. Dann bist du da in der Innenstadt. Da kann ja Gott weiß, was passieren. Da wird eine Kneipe angegriffen. Gar nichts, nichts, nichts dergleichen ist passiert. Es ja. waren wirklich nur diese zwei Leuchtspuren, die die Hand verlassen haben. Und ich glaube... Und ich bin auch froh, dass es mal so ein rationales Urteil gibt, waren aber davor zu sagen, dass man jetzt demütig dankbar sein soll, weil im Endeffekt hat man auch Argumente dafür. Also es ist nicht so, dass jetzt hier wie in der Twilight Zone sind und denken, haha, die UEFA hat uns jetzt hier aber ganz schön rausgelassen, sondern man kann auch wirklich juristische Punkte finden. Das finde ich, soll man in der Diskussion nicht vergessen, dass man da jetzt nicht so eine unfassbare Dankbarkeit hat dass, äh, mal Kollektivstrafen ausgesetzt werden, die sowieso scheiße sind. Also das muss man auch mal sagen. Nee, ich fände, ja. selbst wenn die Verurteilung da gewesen wäre, hätte jeder plötzlich gesagt, ja, das kann ich verstehen, das kann ich verstehen, weil einfach die öffentliche Diskussion ständig in diese Richtung geleitet ja. wird. Es wird aber nie mehr darüber diskutiert, ob man nicht einfach dahin kommen muss, dass man Einzeltäter bestraft, wie das in jedem anderen Bereich übrigens auch ist. Ja. Also es ist ja, also das kann ja nicht der Wunsch sein, dass das so bleibt, dass dass das selbstverständlich ist, dass wenn fünf Leute sowas machen und die anderen 15.000 werden damit reingezogen und die Schuld hier ganz alleine bei den Fünf dann liegt. Natürlich tragen diese Fünf die Hauptschuld. Trotzdem trägt aber auch das System dann eine Mitschuld zu sagen, okay, wir wissen uns nicht anders zu helfen, anstatt alle zu bestrafen. Also das ist trotzdem eine Grundsatzdiskussion, die weitergeführt werden muss, hm. damit man in Zukunft bei sowas gar nicht mehr Angst haben muss, sondern dann sollen die sich die Fünf schnappen, sollen die genau. nach den Gesetzbüchern verurteilen und fertig. Und wenn die es nicht können, das muss ein Rechtsstaat auch aushalten, dann ist es halt so. Wenn Dennis und ich jetzt eine Bank überfallen, maskiert, und wir kommen raus und fahren in einen anderen Ort und die erwischen uns nicht, was willst du denn dann machen? Willst du dann alle Banken in Deutschland schließen und sagen, ja, wir haben die nicht erwischt, wir müssen jetzt mal gucken, wie, wie die Strafe... Es ist halt so, das gibt es ja auch, es gibt auch Verbrechen, schlimmere Verbrechen übrigens, die nicht aufgeklärt werden. So, das müssen wir, glaube ich, auch aushalten. Ansonsten kannst du in ganz vielen Bereichen durchdrehen und wenn das dann halt im Stadion mal so ist, dann ist es so. Und wenn die erwischt werden, dann müssen die eine Strafe kriegen. Ich glaube nicht, dass ein Fußballfan auf der Welt sagen würde, ey, jetzt haben die die erwischt, die arm. Der arme Typ hat eine Rakete auf Perisic geschossen. Jetzt ist der arme Käfer erurteilt worden. Also Leute... Dann muss das, das da hast du völlig recht. Man muss natürlich auch sagen, für, zu deinen Argumenten zählt ja auch dazu, dass, ähm, wie du es auch schon gesagt hast, diese klare Distanzierung der Fangruppen gegenüber, äh, ja, ich, ich sag jetzt mal, eigentlich das ganze Stadion äh, mit den Gesängen dann auch und ihr wollt Eintracht Frankfurt sein und so weiter, ist natürlich auch nochmal ein klares Bekenntnis, wo du sagen kannst, okay, äh, ihr bietet denen jetzt keinen Schutz und Unterschlupf, äh, wo du ja dann auch wieder sagen könntest, okay, dann wird eben wieder diese, diese dämliche Kollektivstrafe gemacht. Äh, nee, finde ich, be, be, hast du völlig recht recht, Basti, auf jeden Fall. Und, was man ja auch sagen muss, man hat mal gemerkt, die UEFA kann tatsächlich urteilen im Sinne der, ja, im Sinne des Verständnisses des Fans, des normalen Fans, denn es gab doch auch diesen, diesen Teilausschluss jetzt der Fans von äh, Schachter Donetsk für rassistisches Verhalten. Ne? Das ist auch wieder mal so ein bisschen, äh, da siehst du wieder, das war ja wirklich auch wieder absolut daneben, da äh, müssen die Leute jetzt auch, glaube ich, beim, beim nächsten Spiel, ich weiß gar nicht, äh, ich weiß nicht, ob ihr da so ein bisschen mehr äh, Informationen habt. Da wird wohl ein Banner äh, äh, statt, der, statt der Fans im Stadion sein mit diesem Equal Game und so weiter. Naja, nee, ich, ähm, ich Finde ich, find ich eine tolle Sache, dass im Endeffekt, du siehst, ja, es gab ein paar dioten Ich weiß nicht, ob da jetzt die Donetsk-Fans, äh, die anderen gesagt haben, oh, was seid denn ihr für Schweine, ihr beschimpft da jemanden rassistisch. Kann ich mir eigentlich nicht vorstellen, dass das passiert ist. Äh, sondern im Endeffekt dieses, diese Gesamtheit dann da bestraft wird finde ich auch in Ordnung, ähm, dementsprechend, ja, bei uns natürlich ein Riesen, wir müssen es aber trotzdem, Basti, auch wenn du sagst, wir müssen jetzt nicht riesig dankbar sein, wir haben es halt auch alles schon anders erlebt und dementsprechend das sind wir einfach natürlich. nur froh, nein, nein, dass nein, die Leute nein. ein bisschen Hirn eingeschaltet haben. Diesmal. Ich wollte gerade sagen, das ist so der eigentliche Punkt, über den ich froh bin, dass man hier endlich mal ein, eine Entscheidung auf Basis von, Fakten, von äh, Tatsachen, von äh, wirklich Argumenten ausgetauscht hat und nicht in diesen ganzen Diskussionen, wie sie ja in Politik und sonst wo gerade geführt werden. Genau. Auf Basis von äh, Bauchgefühl. Ja, von von und Stimmungen da, und genau. Ja, ja. Also das, sondern von, aktuell, da, von aktuellen Atmosphären, genau wie du sagst. Genau. Also da bin ich halt echt froh drüber und wie du schon richtig sagtest, Basti, wir hatten Argumente, man hat die sich angehört, man hat auf Basis denen geurteilt, man hat alles das in dieses Gesamturteil mit einbezogen und hat ein Urteil gefällt, in dem Fall zu unseren Gunsten. Und von daher ähm, können alle die, die jetzt auswärts fahren wollen und äh, nicht wie Basti zum Beispiel einfach da nicht dabei sind oder die halt einfach das Glück haben, eine Karte zu bekommen, können da hinreisen. Und der Joe hatte im Chat gerade eben noch gefragt, äh, ob die Karten... Oder Er hat geschrieben, er glaubt, dass diesmal die Karten nicht namentlich registriert sind. Das ist korrekt. Du musst zwar deinen Namen und so weiter die Daten bei der Bestellung mit angeben. Das ist Vorgabe der UEFA, aber die Tickets an sich sind nicht personalisiert. Ja, sie haben eine Nummer drauf wieder. Ich glaube, das war doch auch in, in Mailand schon der Fall, dass auch nicht der Name drauf stand. Ja. Ähm, was aber wohl ist, ähm, du hast das Problem, dass du, falls Leute jetzt überlegen sollten, naja, 3200 ist ja egal, dann kaufe ich eben Karten äh, von ähm, Lissabon. Wird schwierig, es gibt wohl nur einen Verkauf, zumindest jetzt äh, zu Beginn für Mitglieder. Äh, Mitglieder gibt es mehr als genug in Lissabon. Ähm, das wird sehr, sehr, sehr schwierig und auch äh, die Fans sind wohl relativ heiß drauf. Also es wird sehr, sehr schwierig. Kann also sein, dass wenn der ein oder andere mit dem Gedanken spielen sollte, da äh, Probleme haben könnte. Ich genau. glaube schon, die Eintracht-Fans sind sehr kreativ. Ja, das denke ich. Ich bin auch. da fest Denk von überzeugt, auch. dass mindestens 5.000 in diesem Stadion ist. Die These stelle ich hier auf. Ja. Dass du auch andere Blöcke sehen wirst, wo sich ein Eintracht-Fans sammeln und man muss auch dazu sagen, ich habe heute schon äh, auch Stimmen vernommen, die sagen äh, nur 3.200 Leute, das macht die Eintracht andersrum auch nicht anders, weil die man erstmal will, dass die Heimfans im Stadion sind. Das ist halt in Lissabon auch erstmal so, dass sie probieren, die mit ihren Fans vollzukriegen, das ist ja auch vollkommen verständlich. Ich also, also, stelle stell dir mal vor, die Eintracht Hätte Donets einfach mal 10.000 Karten gegeben, weil die das unbedingt wollen, dann können von uns 5.000 weniger ansteuern. Das macht die ja, ja. auch nicht. Ich wollte gerade sagen, da hätte aber umgekehrt dann auch der ein oder andere ja. sich äh, also beschwert. Das, also, ich glaube, da das das man kann über diese grundsätzliche Regelung streiten, weil die, ich finde es auch ein bisschen wenig. Ich finde diese 10%, die in der Bundesliga sind, die finde ich eigentlich besser. Das finde ich ein ja. schönes Verhältnis. Wenn du sagst, 50.000 im Stadion, 5.000 Aussatzfans, ist okay. Ja gut, ich glaube, das ist ja noch so ein bisschen auch unter, unter der Theorie entstanden, dass eben auch da ein höheres Interesse bei dem, bei dem Wettbewerb ist und dass deswegen vielleicht auch mehr Heimfans kommen. Ähm, die Realität zeigt ja gerade bei den Mannschaften, die eigentlich eher so Champions-League-Mannschaften sind, dass sich da halt auch oftmals keine Socke dann nachher für den Wettbewerb interessiert. Ja. Ja, aber da hast du natürlich dann oft auch die Möglichkeiten, das Kontingent nochmal zu erweitern. Das wird hier in Lissabon. Äh, ja, ja, aber es, da bist du halt immer abhängig vom vom Gutwill des des Vereins. Ja? Richtig. Ja, ja, genau. hast du völlig hast recht. Ja, hast ja gesehen, die Diskussion, die da mit den Römern und so weiter ja auch war. Da musst du manchmal schon einfach tief in die Trickkiste greifen und da ganz viel mit denen irgendwie verhandeln und bitteln und betteln, dass du dann nachher mehr Aber Karten Das sind oft ökonomische Gründe, so. wie du Basti ja schon gesprochen hat auch, ja. So, und wenn die halt einfach sagen, nee, ich mag euch Deppen nicht, ihr kriegt nur die 5%, dann kriegst du nur die 5% und hast halt auch keinerlei rechtliche Handhabe oder Anspruch drauf. Ja, yep. ja, ja. so ist ja. es ja, halt. ja, klar. Und Seien wir ehrlich, wenn Lissabon das Stadion ausverkauft, dann ist es auch verdient, weil das machen wir hier nicht anders. Ja, klar. Dann ist es halt, dann sind 60.000 Stadion 3, 4, 5.000 andere Fans die werden sich trotzdem zu helfen wissen. Ja. Gehe ich auch wir halt nur, oh Gott, mir also das Schlimme ist ja, ich hoffe, dass halt wirklich nicht wieder zu viele Chaoten da sind, die in, äh, diese Bewährungsstrafe dann doch mal zum Vollzug bringen. Das wäre das wäre natürlich wirklich hart, wenn äh, du es tatsächlich schafft. Kann man, das man nicht ausschließen. Kann man natürlich nie ganz ausschließen, aber ich gehe fest davon aus, dass das nicht passieren wird. Ja. Würde ich jetzt, da würde ich jetzt auch ganz ehrlich von ausgehen. Also, ich habe keine einzige Instanz innerhalb der Frankfurter Fanszene vernommen, die das anders sieht. Das stimmt. Ja. Also da würde ich jetzt auch wirklich von ausgehen, ähm, auch mit dem, wir hatten es ja beim letzten Mal schon angesprochen, ähm, dem Statement von den Ultras, die da ja auch nochmal ganz klar die Leute in ihren Reihen auf Schiene setzen und einfach auch denen nochmal klar machen, was das bedeutet. Ähm, ich glaube, das sollte jetzt auch wirklich jeder bis zum letzten Rest verstanden haben und ja, komplett ausschließen kannst du es nicht, aber dann sind es wahrscheinlich auch wirklich dann eher die Chaoten, die wirklich nur dahin fahren, um da jetzt irgendwie Dings zu machen und das ist nichts, was ich jetzt in einem Atemzug mit äh, Eintracht-Fan nennen würde. Sehr gut. So, weißt du, was wir bei all dem Kram vergessen, was eigentlich viel jetzt wichtiger ich ist? Jetzt bin gespannt. Jetzt kommt's. Die sportliche Seite, Leute, ich habe, das ist fucking Fippfinale. finale die hat ja <lacht> kein scheiß Halbfinale von der, vom Europapokal kommen ja so verrückt. Chelsea oder Prag, das ist nicht mal... Stellt sich die Frage wirklich? Ein paar Wochen noch gesagt, un unrealistisch, aber Leute, wenn wir Donetsk und Mailand weghauen können, können wir auch mit Fika weghauen. Ich wollte gerade ja. sagen, also jetzt bist du halt wirklich, dass wir es sportlich können, haben wir bewiesen, dass ja. wir stimmungsmäßig und kämpferisch das können, haben wir auch bewiesen. Da muss vielleicht dann auch noch so ein bisschen irgendwie das Schwülglück herkommen und wir alle an dem Tag irgendwie drauf sind, aber... Das ist eine valide 50 50 chance die wir da jetzt einfach haben. Wenn wir gut drauf sind und Lissabon irgendwie, was weiß ich, schlechte Frühstücksflocken an dem Tag hatte, dann Ach, geht da alles. Gottes Willen, ich halte es kaum aus. Ich weiß du bist doch noch machen. nicht mal da. Ja, ich sag, noch schlimmer. Soll <lacht> ich meinen Strandkorb da auffressen in Florida? Weißt will du eigentlich, dass man in den USA so, so, international, so europäischen Fußball nur sehr wenig gucken kann? Das stimmt überhaupt nicht, das ist dein Vorurteil, mach deine Schublade, bitte wieder zu, ich habe schon in <lacht> jedem Ort, an dem ich mich aufhalte, Orte gefunden, wo die sogar auf der Homepage die Spiele stehen haben schon. Oh, Das heißt, ich konnte super. mir in New York einen Tisch reservieren für Eintracht Frankfurt gegen Schalke zum Frühstück um 9.30 Uhr. Nicht inklusive, recht. <lacht> inklusive Rührei und allem, was dazugehört. Beste ja, wir, wir Fußballzeit. Dich dann. Ja. ja, und das ist, oh ja gut, das, das, das, das Einzige, was ich noch habe, ist, dass die Lissabon-Spiele in der prallen Miami oder Sarasota Mittagssonne 3, 15 Uhr stattfinden. Meine Hoffnung ist. Schöpfchen Drinks. Strandbar, Ja. Mhm. iPad, VPN, WLAN, Datsen, gib ihm. Viel, viel kaltes Bier. Oder was auch immer man da so trinkt. Und äh, irgendeinen Freund suche ich mir. Den äh, brief ich kurz, damit ich mit irgendeinem da zusammen rumschreien kann. <lacht> um Gottes halt Willen, ich halte es kaum aus. Ich will Videos danke. Ich halte es kaum aus, die Gedanken zu haben, dass ich wirklich wiederkomme aus Miami dann irgendwann. und ich Verpasst meine, du denn auch das ähm, Heimspiel? Ich, beide. Oh. ich komme erst wieder. Ich komme. Ich komme an dem Tag des wolfsburg spieles wieder. Ganz toll, oder? Okay. Da hast du ja, da habe du. Ja, da? hat die DFL extra auf mich gewartet, damit ich, <lacht> weil die DFL glaube ich auch weiß, wie viel wie Wolfsburg bedeutet. Also da, so vielen Dank, Herr Seifert, dass Sie darauf Rücksicht genommen haben. Das wird ja auch. Solche Sachen werden ja bei der Spielplangestaltung beachtet, wann du äh, Urlaub nee. hast. Ich werde auf jeden Fall äh, grüße Grüße an die Biletto Urbano Crew aus Mailand, die werden natürlich dafür sorgen, dass Gesetz den Fall, dass ich, wenn ich lande, schon das nächste Flug- und oder hotel auswärtsticket für London oder Prag in der Hand halte. Ah. Ja Leute, Leute, und ich sag euch mal was, ich will euch nicht verunsichern. Aber es ja. wird langsam ernst, Freunde. Ja. Vielleicht noch kurze Ergänzung für dich. Der Rubeck hat gerade im Chat geschrieben, dass äh, der Sohn seines Wissens nach kein Geoblocking hat. Das heißt, du bräuchst das nicht mal das VPN. Das ist nicht korrekt, weil ein Kumpel von mir war, wo war er? Ich musste ihm dann noch einen Stream besorgen. Ich glaube, der war in Australien am Flughafen, da ging es nicht. Ach so, okay, ja, dann richtig. Okay, gut, dann ist dem ihm so. Aber im Internet, Reddit, helps you. Ja. Ich, ich habe sich an dem Riesenstrand kein WLAN finde. Vielleicht klopfe ich dann einfach an so einem Strandhaus und sage, ob ich kann ich mich mal hier auf die Terrasse bei Ihnen setzen? Ich weiß nicht, ob du, du da ist. unbedingt irgendwie WLAN brauchst. Also im Zweifelsfall ist sowieso jedes Land, was nicht Deutschland ist, mit dem Thema Netzausbau ja, da, muss nach na, da muss ich mir noch eine SIM-Karte kaufen. ja also Für die Eintracht wirst du das ja wohl mal tun können. Ja, du weißt doch ganz genau, ich habe früher ARD über Sky geschaut. <lacht> <lacht> ich bin so <zum> ein <lacht> Scheißhaus. Ich bin doch erst in diese Szene hier reingedriftet wie, durch euch. Vielleicht rufe ich dich einfach das mal an dann, René. Da brauchst du auch eine SIM-Karte für, wenn du mich anrufen willst. Ja, vielleicht mache ich das über WhatsApp, FaceTime. <lacht> <lacht> Aha, ja. Technik-Podcast, ich bringe jetzt einen Technik-Podcast. <lacht> ja, WhatsApp, FaceTime, alles klar. <lacht> Nein, ja. äh, was weiß ich, ah, ich weiß wunderbar. nicht mehr, was ich sagen wollte. Ich wollte einfach nur zum Ausdruck bringen, dass ich sehr, sehr nervös bin, weil ja. ich das Gefühl habe, das nach dieser... Diese Länderspielpause war jetzt so dieses letzte, okay. Das ist wie wenn bevor die Achterbahn losfährt, da sagt der nochmal Typ durchatmen. zu dir, Digga, ich mach das Ding jetzt runter, passt es, wackelt es, atme nochmal durch, bist du bereit, hast du bezahlt, alles gut bei dir, bist du gesundheitlich einigermaßen fresh. Ja. Weil gleich geht weißt, richtig voll. Weißt du, woran mich das jetzt gerade so ein bisschen erinnert? An die Situation, wenn die Deppen in diesem Freefall Tower im Phantasialand, bevor das Ding runter sagt, einmal für eine Millisekunde kurz das Licht anmachen und du siehst, in welche Höhe du hängst. Das ist ungefähr die Situation, die ich dabei gerade im Kopf habe. Ja. ja? So ist es. Und drei weiter. Sekunden später ist die Buchse voll. Leute, eine wichtige Frage zum Spiel. Wie steht ihr denn eigentlich dazu, dass wir erst auswärts spielen und dann zu Hause? Also klar, wir können eh nichts dran ändern, aber wie, wie ist da eure? Wie ist da eure äh, Wenn ich Füßenhage ganz ehrlich bin, ja. ich rede mir das immer schön, egal wie rum es ist. Okay. Also, ich, also ganz, ich, ganz ehrlich, ja, also von der Spannungsmaus her, um die viel äh, zu selten zitierte Spannungsmaus hier mal <lacht> einzuwerfen, ähm, finde ich so rum eigentlich geiler, weil stell dir mal wirklich vor, du machst in Lissabon ein Tor, du spielst unentschieden, 1-1. Und du gehst zu Hause in Führung und du schaffst es tatsächlich dann im zweiten Spiel, was das Heimspiel ist, dieses Ding klarzumachen für das Halbfinalspiel. Also diese Eruption, die da dann durch dieses Stadion geht, die wirst du wahrscheinlich in Südafrika noch spüren. Also das allein finde ich, dafür finde ich diese Reihenfolge schon irgendwie geil. Ich finde das in dem Aspekt geil, weil ich habe es ja gesagt, ich rede es mir immer schön. Mailand fand ich die Konstellation andersrum perfekt, weil da aber auch 20.000 Frankfurt-Fans sein konnten. Ja. Lissabon ist nicht so. Da ja. würden es 3.000 bis 5.000 sein. Das heißt, so, hier ist es besser zu sagen, okay, ja. lass das vor den 50.000 high machen, weil wie du es gesagt hast, René, ich kann mir diese Leute, das höre ich dann wahrscheinlich auch. Bin ich voll bei euch. Da kannst, du's, kannst du's weglegen, das da kann's du das iPad oder? weglegen, das kannst du da. Ah, der hat gerade ich höre es gerade. Die Wellen sind höher. <lacht> <lacht> ähm, da kommen hier die roten Fahnen am Strand, äh, und ja, da, unter dem Gesichtspunkt finde ich besser, weil ich glaube, sportlich ist im heutigen Fußball, und ich glaube, die Diskussion wird ja sogar geführt, ob man das nicht einfach abschaffen will, ich glaube, durch diese Taktik im heutigen Fußball, klar gibt es Heimvorteile, klar, bei der Eintracht sowieso, aber ich glaube, von den Spielanlagen her und von, dem, von der Streuung der Ergebnisse gibt sich das nicht mehr so viel wie früher. Ich weiß es nicht, ich habe da keine Statistik. Gefühlt ist es aber so, dass das halt einfach, äh, ja, dass die Szenarien, wie ihr es sagt, die Eintracht kann in Lissabon 1-1 spielen, kann aber auch dann zu Hause 2-1 verlieren. Also du hast nicht mehr dieses Gefühl, dass du das irgendwie fresh machen kannst. Der einzige Vorteil, der immer da ist, und da sind wir diesmal im Nachteil, ist diese Nummer, wenn du das Heimteam bist, was zuerst zu Hause spielst und du kriegst dieses Clean-Sheet 2-0. Weil du dann weißt, okay, ich muss hier nur einen Eckball reinköpfen, und dann müssen die anderen vier Das ist die Sache gelaufen, ja, ja. Das ist genau dieses Ding. Aber das kann ja aber auch die Eintracht 1-0 in Führung gehen, dann ist diese Nummer komplett weg. Wobei auch auf der anderen Seite jetzt mal wirklich die Situation angenommen, wir kommen nicht weiter. Ja, was ja ist, ist ja sowohl das eine als auch das andere möglich. Nee, auch dann hören ja? das wollen wir nicht hören. Nein, was ich noch sagen wollte, auch dann ist die Konstellation, finde ich, als zweites Spiel das Heimspiel zu haben, halt einfach dadurch geil, weil du halt sowohl die Mannschaft dann nochmal ordentlich mit eben viel Stimmung und vielen Leuten da irgendwie äh, würdigen kannst. Für die Fans ist es halt vielleicht dann auch noch mal geil zum Abschluss wirklich so ein Fest zu Hause zu haben also es gibt viele Argumente sowohl dafür als auch dagegen ja aber ja? ich glaube hier ja. in dem Fall überwiegen die Leute die, die, die Argumente überwiegen dafür wie es jetzt ist wie du es gesagt hast wenn ihr Eintritt ausscheidet kann die nochmal in die Kurve kommen ja. könnte sie in Lissabon natürlich auch aber dann ist die Kurve ja klein, aber es finde. ist halt einfach so von der vom Wohlfühlfaktor ist es halt ein Unterschied wie du schon sagst Abschluss, ob dich, genau. dich 3000 Leute irgendwie feiern oder ob dich 40.000 Leute feiern ja, das stimmt. Alles. Das ist halt nochmal so eine ganz andere Nummer. Aber ich gehe sowieso davon aus, dass wir weiterkommen und dass wir dann Sehr gut. Chelsea im, im Halbfinale äh, weghämmern und dann, ist sowieso, dann liegt Basti sowieso schon unter dem Sauerstoffzelt. Ich will auch nicht wissen, was das für ein Hexenkessel gibt. Leute, ihr habt es doch schon gesagt, wenn du unentschieden, auch wenn es ein 0-0 oder ein 1-1 natürlich ist, wäre natürlich noch geiler, in Lissabon spielst. Was brennt die Hütte? Das ist dieses wieder dieses schöne Leute, Leute, Leute, geil, Mann. Ruhe, geil. Jetzt und die Spieler ich... kommen rein ins Stadion, gucken und denken, scheiße, hier, hier um mal äh, Peter Fischer zu drehen, hier brennt das Stadion, aber im positiven Sinne. Leute, es ist geil. Es ist einfach ah. nur geil. <lacht> Tut ich mir leid, Pasti, das, das musst du sagen. als du diese Wörter jetzt ein bisschen härter betont hast, habe ich das ist mir durch den ganzen Körper gefahren Ich halte es nicht aus. Basti, wo bist du nochmal zu dem Zeitpunkt? <lacht> Strandbank. Ich gucke jetzt, ich google jetzt mal, Sarasota, Frankfurt. Also, <lacht> ruf mal Jens Lehmann Ach, an und frag du. was so ein Hubschrauber kostet. Kannst du, kannst du nicht deine Freunde oh, von okay, Dutzen, okay. wenn sie wieder irgendwie ein Filmteam schicken, würdest irgendwie die Reise auf dich nehmen, sie müssten es halt nur irgendwie filmen, vielleicht könnt ihr euch die Kosten dann irgendwie teilen? Gute Idee, ich werde gleich mal in den Chat reingehen. Mein datsen whatsapp gruppe hier mit die, meinen die Datsen-Freunden. Datzen ja. Bande. Die Datsen. Oh, Sendungstitel. Oh. <lacht> sehr gut. Ja, ja. ja sehr gut. Sehr also, gut. also wir freuen uns drauf. Schade, ja. Basti, dass du, dass du äh, verhindert bist. Aber, aber, aber, aber, aber, wir gehen ja. Ich habe ja wenigstens aus, Marvin, nochmal noch mal eine ja. Runde weiterkommen. Bitte. Ja, das Was hast du? Bei. Marvin ist ja auch nicht da. Ich weiß, Marvin aber der ist den jetzt den nicht Lein hier, den können wir jetzt nicht ärgern, Da musst du jetzt. <lacht> ja, deswegen, ich habe ja jetzt einfach gesagt, ja, Marvin, ich lass uns in Ruhe. Ja, ja du, wir, wir lassen euch ja in Ruhe, ihr seid ja quasi auf der anderen Seite der Welt, das ist ja vollkommen okay. <lacht> <lacht> Großartig. Ja, schön, schön. Ja, also es wird, es wird ein absolutes Fußballfest. Ich freue mich da so mega drauf. Aber bevor wir dazu kommen, müssen wir vielleicht auch nochmal so ein bisschen die anderen Aktualitäten oder aktuellen Themen abhandeln. Und dann auch Boah, auf bin das ich jetzt aufgeregt. Ich habe voll so, so ein Drücken in meiner Brust. Vielleicht muss ich jetzt erstmal kurz einen Notarzt rufen. Kurz unterbrechen. Ja. Infusion. Basti muss kurz brechen. Gut. Gottes Willen. <lacht> <lacht> ähm... Ja, mit was machen wir denn weiter? Ich habe noch so ein bisschen aktuelle News rausgesucht. Ja, mach mal sowas Langweiliges. Ist Hast nicht wie irgendwie. <lacht> mach mal irgendwas aus der Tischtennisabteilung oder so. Ja, äh, das ist sowas Ähnliches. Äh, Im Kicker stand, dass der Herr Hinteregger gerne in Frankfurt bleiben würde, obwohl man ihn äh, in England umwirbt und er dafür sogar auf Geld verzichten würde. Ich habe gesagt, was unspektakulär ist. <lacht> <lacht> nee, ja, geil. Das, so schätze ich ihn auch ein. Und ich glaube, wenn er unseren Song hört, dann bleibt er sowieso umsonst. Ich würde oh, sagen, er hat, yeah. jetzt, er hat jetzt Aufkleber, die Aufkleber bekommen. Er hat jetzt einen eigenen Song mit einem eigenen YouTube-Video äh, veröffentlicht bekommen, äh, gewidmet bekommen. Großartig. Äh, wer mal erleben will, wie äh, Marvin Hendrix an der Gitarre arbeitet, der kann sich das da mal angucken. Ich fand es sehr, sehr großartig. Hinti Army Flashmob. Ja, Sehr gut. also war mega. also das wäre sowas von grandios und ich glaube, wie du schon sagst, ist glaube ich wirklich so ein Typ, der sagt schon wegen, ey, Fans sind super, äh, Umfeld ist super, Mannschaft ist geil, wir haben alle Möglichkeiten nochmal international jetzt irgendwas zu reißen oder nächstes Jahr auch wieder international zu spielen, ich komme mit dem Trainer super zurecht, warum? Also Geld allein ist halt auch nicht alles, ja? Wäre schon geil, Problem ist… Uh, alle haben sich ja gefreut, als er gesagt hat, ja genau, also hinterher kann ja auf so viel Geld verzichten, wie er will. Augsburg wird das leider nicht tun. Ja, Ja, das ist das ist halt so der, der einzige äh, Punkt. Ähm, er ist ja nur geliehen und Augsburg sind ja die, die quasi dann die Möglichkeit da hätten. Wie der ja ein Spieler nichts bringt, wenn er nicht mit vollem Milan da ist. Ja, aber ich glaube, glaub, die werden nee, die, die können die ja, sagen, ja den die nach nach England. ja, ja. klar machen. Ja, ja, klar, das klar, Ding ist, klar. wenn wir ganz ehrlich sind, junge Leute, das würden wir auch machen. Wenn wir einen Abwehrspieler bei uns hätten, der bei uns gepöbelt hat irgendwie, der wäre dann nach Augsburg gegangen und plötzlich feiern die den ab, da hätten wir auch mal ein bisschen abgekotzt. Gerade wenn wir sehen würden, dass er da so überragend spielt und wenn der andere Verein uns dann noch sagen würde, Hier, Leute, könnt ihr bitte auf die Hälfte der Ablöse verzichten, damit er auch noch bei uns bleiben kann. Ich glaube, <lacht> glaub, da wären die Ersten, die sagen, nee, verpisst euch, den gehen wir nach England ab, lasst uns in Ruhe. Ja, wobei von Ablöse war da ja gar nicht so unbedingt äh, die Rede, sondern eher ja gehaltsmäßig. Ja gut, aber als auch, ich glaube, das ja. liegt in der Natur der Sache, dass ja. ein englischer Verein mehr zahlen wollen würde als die Eintracht. Ich hoffe einfach, dass man sich da irgendwie ja, auch, einigt. Ja, aber auch da gehören ja dann immer noch zwei Parteien dazu. Das ist zwar dann den ablöse den du den Verein A mit Verein B irgendwie ausmachst, trotzdem muss ja dann auch der Spieler mit dem Verein sich auch nochmal über die Vertragskonstellation irgendwie einig werden müssen wir mal gucken, wer auch der Berater ist und so weiter. Das also ist ja noch der andere Punkt. Ganz anders wie wie geil ist der Berater da irgendwie auf Geld? Also da spielen ja so unwahrscheinlich viele äh, Faktoren damit rein. Also von daher, aber allein schon mal das Statement gesetzt zu haben, bringt ihn, glaube ich, jetzt in der fan beliebtheitsskala nochmal zwei Stufen nach oben. Unbedingt. Ja. Dann haben wir ähm, mit äh, Rückkehr aus den äh, Nationalmannschaften auch zwei Verletzte zu vermelden, während äh, Rebic und Jovic weiterhin äh, ihren Torreigen fortgeführt haben, hat es Gacinovic ein bisschen erwischt, nicht ganz so stark. Der ist äh, im Spiel gegen Portugal, ich habe in der 20. Minute dann ausgewechselt worden, haben sie jetzt schon gesagt, das oh, scheint nicht ganz so schlimm zu sein. Oh, aber äh, Tawata hat es dann doch ein bisschen stärker erwischt. Der wird jetzt erstmal eine ganze Zeit ausfallen. Genau. Auf der einen Muskuläre Seite Schwere Verletzung, was auch immer das heißen soll. Ja. Das ist wieder so ein nicht eine schöne böse gemeint, aber das verkraftlich. Ich, ich wollte, das war das, wo ich auch gerade hin wollte. Die eine Verletzung, die ist so ein bisschen ärgerlicher. Da hofft man, dass es wirklich nicht mehr ist. Bei der anderen sagt man, ja alles Gute, aber wir, wir brauchen dich, glaube ich, momentan auch an der Position nicht so dringend. Könnt ihr euch jetzt aussuchen, wer mit was gemeint ist. <lacht> Sehr gut, ja. ja, die einen sagen so, die anderen sagen so. <lacht> ja, genau, deswegen, das kann ja jeder... Ja, nee, aber bei Gajcinovic kommt ja dazu, dass man es am Anfang, das hat sich schlimmer angehört am Anfang. Also, ja, da war ich auch so ein bisschen... Ist der gegenteilige Fall, den Dennis und ich immer erleben, äh, irgendwie traumatisch, oh ja wo es oh, ja. andersrum ist. Diesmal war es mal wenigstens mal in die andere Richtung. Bei Kostic übrigens auch, Gott sei Dank. Ja, also, da, ja gab's da hatte ich ja, auch kurz gezuckt. Da gab es kurz mal die oh oh oh oh und wenn du denkst, dass sich das dann wieder in die Richtung entwickelt, wie es normalerweise immer ist, denkst du, okay, der fällt jetzt bis zum Saisonende aus. Diesmal haben alle wieder trainiert. Das hat, da gab es auch Videos von, ihr. habe ich gesehen. Das sah nicht so schlecht aus. Abraham auch wieder da. Ja. Finde ich gut, weil das wirklich Breite in einen eh schon vorm starken Kader bringt, das echt hilfreich sein kann. Wir haben es ja mit Paciencia auch beispielhaft schon besprochen, dass das so einer sein kann, der dann eben in den Europapokalspielen nicht die Hauptrolle gespielt hat manchmal, dann aber eine 93 96. Minute gegen Hoffenheim ein Ding ein, einköpft. Das können Spieler sein, die dann solche Sachen dann auffangen. Also das ist... Ich, das Problem ist, Leute, wir werden ja gleich über Stuttgart reden, ich, ich finde nicht mehr viele Sachen, um präventiv-pessimistisch zu sein, weil so viele geile Dinge gerade passieren, die mich wirklich dahin bringen, dass ich zumindest ab und zu heimlich daran denke, dass es möglich ist, dass die fucking Eintracht, nachdem wir gedacht haben, DFB-Pokal, wir haben mit allem unseren Frieden geschlossen. Mhm. Nein, die Erlebnisse sind ja fast deckungsgleich geil in Mailand in Zypern, in Kharkiv. Leute, es kann sein, ich will es nicht übertreiben, aber es kann sein, dass die Eintracht das noch mal steigert und in die fucking Champions League kommt. Ich kann nicht mehr bald. Da hatten wir uns vor zwei Wochen schon drauf geahnt, das, oder letzte Woche drauf geahnt, dass das so ist. Ja, können wir uns hier drauf einigen, wenn das dann noch mal so weit ist und jetzt hier die Road to Champions League anfängt? Boah, das, ich, boah ich bin froh, dass ich nicht da irgendwas machen muss kann nicht mehr. ich mehr ja. kann schon nicht mehr ich habe eine Woche eine Pause eigentlich bin jetzt schon nervöses nervöses Wrack obwohl wir nur gegen Stuttgart spielen ja also da war jetzt diese Länderspielpause irgendwie Fluch und Segen äh, zugleich. Auf der einen Seite hatte man jetzt so diesen kurzen Moment, wo man ein bisschen durchatmen konnte. Auf der anderen Seite, umso näher man jetzt gerade dem Thema Spielbetrieb wieder kommt Und jetzt auch gerade nach dieser Entscheidung heute ist es wirklich so von 0 auf 150, was diese Nervosität wieder angeht. Es wird nicht besser. Und Basti, ich kann dich beruhigen, das wird auch bis zum 34. Spieltag nicht anders sein. Ja, es ist... Haben, ich will auch gar nicht mehr. Ich will auch nicht zu gierig, weil mir geht es gut, wie es gerade ist. Ich freue mich. Schauen wir mal, mal, was noch passiert. Ja. Ey, ey, ey, Leute, Leute. Total. Einfach nur geil die Zeit momentan. Anders kann ich es gar nicht aussehen. Ja, das ist es. Man muss es auch immer wieder sagen, auch wenn wir das hier jede Woche sagen. Aber es, wer weiß, selbst Freddy Bobic hat es letztens gesagt. Wer weiß, wie lange es noch geht. Und das wissen wir auch alle hier. Jeder einzelne Eintracht-Fan weiß, dass es nicht selbstverständlich ist. Im Gegenteil, das ist schon over the top. Da reden wir über alle möglichen Sachen, dass wir plötzlich einen Sturm haben, der zusammen 200 Millionen Euro wert ist. Was ist denn los? Also. Das ist wirklich, wirklich ist crazy. Surreal. Das ist nicht nur zu fassen. Mm. Und deswegen muss man das auch mitnehmen, weil man wirklich nicht weiß, wie weit, wie lang es noch geht. Wir wissen aber auch nicht. Wir haben auch keine Garantie, dass es schnell aufhört. Das, wie ich es gesagt habe, es kann auch so geil weitergehen. Kann sein, dass Weil du alles sein. selbst in der Hand hast, Basti. Ja, du, ja, du, ste hast du hast stehst nichts. Ist Stuttgart, Schalke, ja. Augsburg, Augsburg. Das sind alles Gegner. Wolfsburg, Verdammt, Mainz. Das oh, ja. ist schon, Dann spielt ist schon Leipzig, crazy. Leipzig spielt bald gegen Gladbach. Jetzt spielt, glaube ich, Leverkusen gegen Hoffenheim. Ich meine, ja. Naja, gut. Anstrengend wird. Sehr, sehr Emotional, anstrengend. Aber positiv auch. Positiv. Weil, ja. sagen wir mal, wie du es gesagt hast, selbst wenn das, selbst sagen wir mal die Eintracht wird, Sechster und wir schalten gegen Lissabon aus, dann ist ja nun, dann ist ja trotzdem, dann bist du zwei Tage sauer, aber dann bist du eigentlich stolz und freust dich ja, und erinnerst du, dich gerne an zurück. Warum willst du denn? Also es kommt dann auch immer wieder ganz drauf an, wie du dann am Ende da irgendwie rausgehst. Nee. Klar, wenn du jetzt irgendwie. jetzt stümperhaft irgendwie ein Spiel nach dem anderen da irgendwie herschenkst. Dann vielleicht, aber ganz ehrlich, wenn wir halt einfach mit guter Leistung trotzdem am Ende, weil die anderen einfach einen Ticken besser sind, die Punkte nicht einfahren und das am Ende dann so kommt. Warum? Auf was sollst du denn da bitte böse sein? Die Eintracht hat eine geniale Saison bis jetzt gespielt. Es gibt keinen Grund, nicht dran zu glauben, dass sie das nicht noch weiterhin durchhält. Also, kann ich doch gar nicht sauer sein. Leute, ganz viele Widrigkeiten auch überstanden. Überlegt doch mal, genau. wir, haben, wir sind in diese Rückrunde gestartet, haben gedacht, ach du Schande, jetzt gehen auch noch, geht noch der eine Innenverteidiger weg, der uns so ein bisschen geholfen hat mit Salcedo und so weiter und so fort, wo wir schon alle gesagt haben, Mist, jetzt brechen wir wieder zusammen, ah, da wird nichts geholt, ach, wen hole mir denn da, dann knallt Hinteregger hier so ein, Wahnsinn, wirklich, also das ist ja, zu Recht Song und so weiter und geiler Rode Töten auch. Einfach nur, ja. Rode, richtig, Rode. Rode. Eigentlich mich, genau. wirklich alle, alle greifen sofort ein und auch die Spieler, dann hat, merkst du, oh nee, Rebic verletzt sich, dann denkst du schon, Mist, können wir das irgendwie ausgleichen und so weiter. Und selbst diese Widrigkeiten haben wir bisher alle überstanden in der Saison, wo du normalerweise immer merkst, die Eintracht war immer so ein typischer Verein da stimmt ein ganz kleines Zahnrädchen nicht mehr und der ganze, das ganze System fällt auseinander. Und dann merkst du schon, oh nee, äh, ach, wird wieder im Winter schlechte, schlecht gewirtschaftet, schlechte Verpflichtung, etc. Diesmal hast du wirklich die Chance, endlich mal Früchte zu tragen bis zum Ende. Wir hatten ja schon öfter mal so den Weg, wo du gesagt hast, wenn ich jetzt hier vier Spiele rausschneide oder mal sieben Spiele am Stück rausschneide, geil, geile Saison, war gut. Ja. Und auf einmal funktioniert es nicht mehr. Im Moment hast du wirklich viele Situationen gehabt, wo uns wirklich Steine in den Weg gelegt wurden, weil Spieler verletzt waren, weil Abgänge zu Beklagen waren, weil einfach das System nicht funktioniert. Auch ähm, muss ich wirklich sagen, da sind wir doch wirklich im Moment auf einem geilen Weg und haben uns wirklich das auch erkämpft, muss ja. man doch wirklich so sagen. Das stimmt. Ja? Das stimmt. Man hat nicht, man hat nämlich genau diese Widrigkeiten, wie du sagst, die Eintracht ist schon auch unter Thomas Schaf. Plötzlich warst du dann irgendwie dran, unter Kovac waren wir auch dran. Wir waren selbst unter Skibbe mal irgendwie an den Europapokalplätzen so dran. Hm. Dann ist immer irgendwas passiert. Und dann ist die Eintracht eingebrochen. Und diese Sachen sind diesmal auch passiert, aber es, trotzdem man, hat man es auch einfach weitergemacht. Dieses Nürnberg-Spiel war ja exemplarisch. Ja. Da slapstickartig hast du Pech und Unvermögen kamen zusammen, wo du das, einfach das zweite Tor nicht machst. Aber es ist eben nicht dieses 1-1 gefallen, sondern Trapp holt ihn raus. Mhm. Das ist der Unterschied diese Saison. Also das ist wirklich der Unterschied. Und ich hoffe, dass es das so weitergeht, um jetzt mal auf den VfB Stuttgart zu kommen. Das kann von mir aus genauso wie gegen Nürnberg laufen. Ja. Also wir machen am Sonntag den Spieltag zu. Wir spielen äh, 18 Uhr zu Hause gegen den VfB, die aktuell Tabellen 16. sind und sich somit auf einem Relegationsplatz befinden. Äh, das Hinspiel, wir erinnern uns, war ein 3-0 für die Eintracht. Da war doch, glaube ich, auch so die eine oder andere Situation dabei, wo auch hätten eigentlich ein Tor machen müssen und es dann nicht gemacht haben, wenn ich mich da so richtig zurückerinnere. Ja, also das hätte die, ich war dort und Frank van Weber liebe Grüße, er und ich standen nebeneinander. Kollege vom HR. Ja. Und er ist ähnlich präventiv-pessimistisch wie ich, beziehungsweise immer ängstlich. Das heißt, selbst wenn die Eintracht 2-0 führt, denken wir beide noch, das geht noch irgendwie verloren. Okay. Und wir haben uns in diesem Spiel wirklich bestätigt gefühlt die ganze Zeit, weil die Eintracht einfach den Deckel nicht drauf gemacht hat. Und du musstest das war das Spiel, war das eindeutigste Spiel der ganzen Saison, glaube ich, sogar. Die Eintracht hätte 8-0 gewinnen müssen. Der Gegner war quasi tot, die haben die Balance-Seiten ausgekloppt, die haben beim 2-0 nicht mal mehr mitgespielt und haben so getan, als wäre es abgepfiffen. Und das 3-0 ist dann aber erst spät gefallen. Ja. Also wie gesagt, da, da, aber Stuttgart ist, das ist leider nicht mehr das Stuttgart, was jetzt ist. Die sind nicht erheblich besser geworden, aber leider ein bisschen, zumindest defensiv, äh, können genau. die uns das zumindest das Leben schwer machen. Und da sind wir, René hat es glaube ich beim Benfica-Spiel auch schon wieder angesprochen, das erwähnen wir diese Saison auch ziemlich viel, weil es aber auch wichtig ist. Spielglück einfach. Wenn du halt dieses Tor machst, hast du einen ganz anderen Gegner plötzlich vor dir. Ja. Am besten frühes Tor, wie er sagt, ja. ja. Ja, wobei man sich, wenn man sich so in der Rückschau die letzten Spiele der Stuttgarter anguckt, also da waren viele unentschieden, viele Niederlagen dabei. Den einzig äh, klaren Sieg, den sie in den letzten Spielen eingefahren haben oder den einzigen Hannover. Sieg in den letzten Spiel, zehn Spielen überhaupt, war gegen Hannover und Hannover ist jetzt alles, aber nicht das Maß der Dinge. Das stimmt, obwohl du, äh, René, bei der Betrachtung natürlich sehen musst, theoretisch so die letzten, wenn du es rausschneidest, letzten vier Spiele waren äh, zwei Unentschieden gegen Bremen und äh, Hoffenheim, Hoffenheim drin, gerade diese 1-1 jeweils, das ist natürlich ja, genau. äh, das, ist das ja, was der okay, Basti sagt, wo die Mannschaften wirklich Probleme haben. Ähm, ja, du musst einfach dieses Tormann Dosen öffnen und gut ist, dann kann da auch was gehen, muss selbst gut stehen, wie es halt ja. typische Fußballfloskeln, aber genau so werden wir auch dieses Spiel da angehen müssen und dann, denke ich, ist da schon was drin, aber sie sind nicht zu unterschätzen, Platz 16, gut mit ein bisschen Abstand ja auch schon äh, nach unten, das ist schon, ist schon ein spannendes Spiel, äh, ich denke, sie werden uns das Leben schwer machen und ja. ich hoffe auch auf ein bisschen Spielglück. Ich hoffe nämlich auch, weil diese 1-1, die ich angesprochen habe, dass es, kann, es ist auch trotzdem ein Ergebnis, was passieren kann. Also die können uns wirklich so sehr ärgern, dass, äh, dass halt da haben wir halt vielleicht diesmal kein Glück und dann geht dieser Ball rein und dann steht es 1-1 und du weißt nicht warum, aber das haben Hoffenheim und Bremen, die trotzdem, auch wenn wir momentan ein bisschen besser sind, aber eigentlich trotzdem so ein bisschen zumindest in unserem Teich schwimmen, haben das halt auch erleben müssen. Und ich hoffe einfach nicht, dass wir das erleben müssen. Also mhm. es kann auch sein, dass die Eintracht die 5-1 wegballert. Weiß man nicht. Aber Dennis hat gesagt, die sind noch nicht gerettet, sowieso nicht. Die haben sich ein bisschen stabilisiert und das Problem bei denen ist, was ich bei denen immer sehe, weil das haben wir zum Beispiel gegen Wolfsburg erfahren, als die hierher kamen und auch Kacke in Form waren. Mhm. Bei solchen Mannschaften kann es halt, wenn die Glück haben, auch reichen, dass die äh, individuelle Qualität trotzdem teilweise noch haben. Mhm. Haben die ja. Die ist zwar scheiße zusammengestellt, aber Gomez kann uns immer irgendwie einen rein wursteln. Mhm. Aber ich glaube, wenn wir jetzt ein Stuttgart-Podcast wären, hätten wir weit, weit, weit aus vor der Eintracht. Ja, das ist, das ist schon richtig. Also, ja. Schauen wir mal. Also, das. Wird auf jeden Leute, Fall wenn wir, wenn, jetzt müssen wir mal einen Ball auf flach halten, wenn wir die Leistung abrufen, die wir natürlich genau. die letzten Wochen gezeigt haben, dann ballern wir die auch wieder mit 3-0 oder sonst was weg, wenn richtig ich, schön pressing ich, und richtig ich. gut. Jetzt musst du aber wieder diesen Vergleich sehen, klar, du kommst jetzt hoffentlich gut aus der, aus der Nationalmannschaftspause wieder raus, die Spieler sind hoffentlich, wie wir schon gesagt haben, nicht jetzt noch weiter überspielt, sondern haben wieder Bock auf Bundesliga Krebic und so weiter. Gerade. Genau, genau, da hoffe ich auch einfach drauf, wenn die heiß sind, wenn die Dings, wenn die wirklich Bock haben und dann auch mit Vollgas äh, aktives Pressing, erste Reihe, was wir immer ansprechen, was wir brauchen als Eintracht Frankfurt, weil wir einfach sonst uns auch noch ein bisschen schwer tun, das Spiel zu machen, etc. Ich glaube, dann haben wir da mehr als gute Chancen, dass wir mindestens ein Tor machen. Und äh, ja, hinten haben wir doch jetzt auch wirklich die Saison gut gestanden. Die Abwehr, ihr habt es schon angesprochen, mit Abraham vielleicht auch wieder einer, der äh, mein die Abwehr einrückt. Und da mache ich mir eigentlich weniger Sorgen, dass wir, ich hoffe, ja, hinten den Kasten relativ sauber halten und vorne ein paar Tore machen und schon haben wir gewonnen. Alles gut. Mhm. Was glaubt ihr denn aufstellungstechnisch, wie wir da in die Schuhe reingehen? Fangen wir wieder Gut. An, oder? Mhm. Trapp, Trapp ist safe, Irgendwo, da wollen wir nicht drüber diskutieren. Innenverteidigung? Ich würde, Gut, das ist eine gute Frage. Ich bin tatsächlich ein bisschen am Überlegen, ob Touré du ein bisschen in rotierst mit Pasebe. Was hast du? mit Abraham. Na, ich glaube, es ist noch zu früh. Der ist ja jetzt erst wieder eingestiegen, oder? Ja, den würde ich eher einwechseln. Also da würde ich jetzt kein Risiko eingehen. Was hattest können. du? Hasebe, Hinteregger, Touré war deins. Nee, ich hatte Indika, Hinteregger, Touré, Da Costa, Kostic und Hasebe und Rudolf auf der 6. Hasebe wieder ins Mittelfeld? Mhm. Vorne würde ich tatsächlich mal wieder Straßenbande bringen. War ja. lang nicht mehr zusammen. Ja. Also ja, ja. Pacino wird Aber scheint ja eh links angeschlagen zu Mittelfeld da, ja. Kostic. Rechts Da Costa und in der Mitte sagst du Rode und Hasebe. Hasebe. Hasebe. Rode. Ihr, würdest du wirklich lieber Touré äh, statt Hasebe nach hinten und vorne dann eventuell Fernandes rein? Das ist der einzige Wechsel, der, der, der, das wäre mir fast egal, sage ich mal. Also Rode Fernandes hat Turin, ja auch sehr gut funktioniert. hat ordentlich gespielt, das ja. ist äh, auf jeden Fall so. Ich muss nur sagen, normalerweise Hasebe, ja, auf der 6 ist er auch nicht schlecht, aber hinten war er eigentlich in der Saison überragend. Ja gut, ja, da hast du recht. Also wahrscheinlich spricht sogar mehr für deine Aufstellungsweise auch reines Bauchgefühl. Aber ja, wahrscheinlich wird es auch so kommen. Also das ist ja dann fast eigentlich unsere a 11 muss man jetzt mittlerweile schon sagen. Also, Abraham hat mir jetzt mal ein bisschen außen vor gelassen, weil er halt verletzt war. Aber das ist wirklich, ja, das ist AF. Fernandes Rode hat sich am besten. Das etabliert. läuft eigentlich echt gut, ja. Also, es lief in vielen, vielen Spielen. Die beiden sind halt auch von der Mentalität her sau wichtig. Rode mhm. kommt sogar spielerisch immer besser rein. Hase beordnet hinten, Indika und Hinteregger überragend. Ja, wahrscheinlich. Ich bin jetzt, Dennis hat mich überzeugt. Hasebe in der Innenverteidigung und Fernandes. Hasebe, und Libero, genau, Hinteregger und Indika. Ja, wer halt wirklich absolute A11? Boah, Leute, und dann gewinnen wir nicht und Dann hängen wir immer fetter da drin. Dann vielleicht, tut Friedhelm, vielleicht tut Friedem Funkel uns ja einen Gefallen. Und gewinnt mit Düsseldorf gegen Gladbach. Wer weiß das? Wäre we ja, jetzt, jetzt glaube ich, auch nicht so abwegig. Also, gerade in so einem Spiel, Düsseldorf-Gladbach, ist immer Feuer drin. Dass Düsseldorf auch mal überraschen kann, haben sie gezeigt. Puh, heute ist echt ein, ich brauche, heute, heute ist ein schwer atmen Podcast hier. <lacht> ich muss bei allen, bei allen drei Aussagen, die wir tätigen, durchatmen, weil ich mir das dann vorstelle. <lacht> Ja, also da, da könnte halt dann wirklich noch irgendwie was gehen. Hoffenheim und Leverkusen nehmen sich auch so ein bisschen die Punkte weg. Das weiß ich auch, warum Enzo immer so schwer atmet. Jetzt. Ja. <lacht> Erklärung. Ja. Tief das Span das spannendste Spiel neben, neben Frankfurt Stuttgart an dem Spieltag ist ganz klar Hannover äh, gegen Schalke. Wenn äh, Not gegen Elend spielt, da weißt du überhaupt nicht, wer jetzt irgendwie gewinnt. Also wir beim Wettbrötchen, liebe Grüße an der Stelle, ähm, haben Handicap Schalke getippt, weil Hannover ist Hannover. Ja, aber Schalke ist in letzter Zeit halt auch ganz oft Schalke. Ja, aber der Knurrer ist doch wieder da. Der wird die schon zu einem Zweiten nee, ich auch, dass, treiben. Da, ja, ja. Das äh, ist halt Hannover, genau. Speaking von äh, Wettbrötchen, ähm, ihr dürft noch hier Ergebnis tippen. Was sagt ihr denn gegen äh, Stuttgart? Ich sag 1-0 wieder, hinterher. Oh, uh. Du sagst äh, 1-0. Dennis? Ich tippe tatsächlich, dass wir eher wieder in Richtung 3-0 gehen. 3-0. Boah, ich, ich habe jetzt schon einen Bock, Alter. Gut, dass wir erst am Donnerstag aufnehmen, weil es ist echt nicht mehr lang hin. Ja. <lacht> das ist wirklich krass, ja. Vor heute wäre Dienstag. Ja. Ich bin so ein bisschen am Schwanken. Meint glauben, ihr, können. wir kassieren ein Tor gegen Stuttgart? Nein, nein, nein. Nein? Nein, Okay, dann, dann wird es ein 4-0. <lacht> Sonst hätte ich 4-1 gesagt, aber so, nee. Jovic, Rebic, Haller und äh, Hinteregger, das sind die Torschützen. Mein Körper, hat jetzt einen, mein Körper hat jetzt eine neue Stufe erreicht. Vor Erschöpfung fange ich gleich an zu weinen. Nicht wegen Traurigkeit oder wegen Freude, sondern einfach nur vor Erschöpfung breche ich in mich zusammen. Ja. Wenn ich mir vorstelle, dass wir Stuttgart 4-0 wegbrettern, Düsseldorf gewinnt gegen Gladbach, Hertha holt einen Unentschieden in Leipzig, auch geil, wie du dann halt auch äh, auf Schalke auffährst, ja. wenn du mit so einem Ergebnis im Rücken da auftreten würdest. Also ich muss wirklich sagen, oh, auch Dennis, ruhig, ich schon den nächsten Tag nachdenken. <lacht> Lass uns mal bitte vereinbaren, wir machen das hier Schritt für Schritt so. Ja, wir gucken jetzt erstmal, wie es erst bis zur ersten Halbzeit Stuttgart läuft, dann nehmen wir nochmal eine Halbzeit auf. Und dann können wir ausrasten. Selbst genau, so. so ist es doch. Ja. Ah, ja. Also da kann viel gehen an dem Spieltag. Ich bin, ich bin mal wird, gespannt, äh, ist in was... Die heiße Phase, das ist so diese typische Saisonphase, das kennt jeder. Wo Normalerweise weißt du es nicht, aber jetzt weißt du komplett das Restprogramm auswendig. Hm. Das ist so diese Saisonphase. Du weißt ganz genau, gegen wen wir noch spielen und fängst sogar mittlerweile an, hat man ja jetzt gemerkt, zu gucken, wie wir die Rechen anderen Spiele. auch noch spielen. Ich wollte gerade ja, sagen, fängst, du das bist ist, jetzt eigentlich schon über den Punkt drüber hinaus, wo du weißt, wie wir spielen, weil du weißt auch jetzt schon komplett, gegen wen die Mannschaften um dich rumspielen ja. und hast... That quasi, time of the season. Ja, ja, Hoffenheim. hast instinktiv direkt, wenn du so ein Ergebnis von den anderen siehst, fängst du immer an, direkt zu rechnen und weißt, was das bedeutet. Du bist auf einer absoluten Gefühlsachterbahn. Ja, du weißt jetzt, du weißt, weil man meint, keine Ahnung, wenn du mich am 15. Am 15. Spieltag fragst, auf welchem Platz ist Hoffenheim, dann sage ich, keine Ahnung. Aber, wo steht Wolfsburg, weiß ich nicht, irgendwo da. 11.12.13. Jetzt weißt du es aber zumindest in deinem... Im unmittelbaren Umfeld weißt du es alles, du kennst mhm. Tordifferenz, du kennst die Punktzahl. Das ist halt, genau, ja. Dann gibt's das kommt ja noch dazu, Gott sei Dank am Sonntag ist ja nicht die Situation, dass wir dann dieses Gong im Stadion erleben müssen und du guckst, okay, wird getroffen, wird getroffen, aber es fängt auch bald an. Ja. Wenn wir, wenn wir mal wieder Samstag spielen, ich weiß gar nicht, spielen wir überhaupt nochmal samstags? Ich äh, auf, glaube auf ja. Auf Schalke dann, oder? Ich meine Schalke, ja. Auf Schalke, genau. Let, Und let me check. Auch, ich meine, gegen Hertha spielen wir nochmal Samstag. Und die ah, letzten zwei man, Spiele ist, sind ja immer Samstag. Die so. letzten beiden Spiele das sind Samstag. Hertha ist Samstag. Außer, außer, außer, meine lieben Freunde. Wir Mainz auch ist Samstag. Mal. Bayern Aber ist Mainz, Samstag, ja. Mainz kann, Ach, da wird nochmal verschoben, ja. Es kann sein, dass die DFL sich das Vorbild, habe ich gelesen. Äh, wenn die Eintracht tatsächlich ins Euro richtig Ach so, wegen, ah, okay, wegen. Äh, sehr, sehr Aber ich habe euch ja schon gesagt, bitte, ich bin bereit, bis zur ersten also Stuttgart zu reden, über <lacht> ich ich gehe nicht. Weil dann wird es wirklich... Geht's wirklich in den körperlich grenzwertigen Bereich. Wollen oh, Ostern, jetzt Marvin ich und erzählt mir, dass wir dann ein Privatjet buchen. <lacht> wir spielen gegen Wolfsburg am Ostermontag, das sehe ich ja jetzt erst. Ich war die ganze Zeit der Meinung, es wäre Sonntag. Ei, ei, ei. Ja, ja. Ist das schlimm. Ja, also. Ich muss mich bei allen Hörern für meinen unstrukturierten Auftritt heute entschuldigen. Ich bin einfach zu nervös gerade. Nee, ist ja, ist ja alles gut. Ich meine, du bist ja selbst dran schuld. Dennis und ich sind ja wenigstens so schlau, uns bei dieser Gefühlsachterbahn noch irgendwie in die Mitte zu setzen. Aber du musst ja immer ganz vorne sitzen. <lacht> Wo, wobei man ja <lacht> eigentlich weiß, dass das der blödeste Platz beim Achterbahnfahren ist. Und ich bin derjenige von uns dreien, der am ungernsten Achterbahn fährt. Nee, ah. definitiv nicht. Doch. Nein, mir, mir, wird, Doch. Schon, mir wird schon Doch. schlecht, wenn ich den Kram nur von außen sehe. Ich kann nicht Markettenkarussell fahren. <lacht> kann ich auch nicht. Ah, wir betteln uns jetzt. Ja. Ich habe genau. nicht mal einen Bobbycar gehabt früher. <lacht> genau. Naja. Bobbycar ja. weiß ich nicht. Ich hatte eins. Ich habe dann immer diese scheiß, diese scheiß Hupe ging immer so schnell kaputt, die ist dann nicht mehr rausgekommen. Ja, die reißt auch Gut. irgendwann ein, das ist ganz, das ist ganz eklig. Ja. Naja. Gut. Aber ich hatte als Kind ein rosa Fahrrad. Damit war ich sowieso, ich sowieso der oh, oh, am oh, oh, ehesten Gestraften ja. von uns. Okay, alle. René, du hast gewonnen. Ha! <lacht> ja. Total genau. toll, wenn du als siebenjähriger Junge mit einem rosa Fahrrad umherfährst. Da machst du dir viele Freunde mit. <lacht> du musst du einfach drüber stehen, René. Ja, das, das tue ich ja. Das hat dir ja nicht geschadet. Nö. Also glaube nicht. Gut. Dann ähm, tun wir jetzt für, äh, was für Bastis Nerven und äh, zur Beruhigung und kommen zu diesem hier. Danke, danke, danke sehr. Aber es ist dann auch wie im Leben: jede Kopie ist leider nicht so gut wie das Original. So, wir müssen natürlich jetzt sprechen über den äh, Dummschwärzer der Woche. Das ist definitiv was für Bastis Nerven, auch an dieser Stelle wieder. Jetzt muss man natürlich erstmal auflösen, wer der den ähm, de, Woche. der Gewinner der letzten <lacht> Woche, danke Dennis, äh, geworden ist. Und mit äh, erdrutartigen 54,9% hat äh, gewonnen äh, dieser wunderbare Mensch äh, von äh, Bernburg, der gemeint hat, dieses Hassposting da auf Instagram zu veröffentlichen. <lacht> Wir erinnern uns vielleicht noch. Sehr gut. Ist äh, definitiv gerechtfertigt diese Gratulation. Dieses Ergebnis, genau. Nee, gratulieren wollen wir da eigentlich nicht. Äh, es ist gut, dass er da nicht mehr spielt. So, und jetzt müssen wir mal gucken. Du bist wenn, aber auch noch nicht ganz da, wenn ich sehe, was du gerade gefüttert hast vor 10 Minuten. Was habe ich? Ja. Tweet, ja. Tweet vergessen wir strömen seit 45 Minuten. <lacht> ich habe vergessen, <lacht> hab vergessen, den Tweet anzukündigen. Ja, ja, ich ja aber ey, ich bin hier heute durcheinanderer Typ. <lacht> auch, nicht <sch> <lacht> auch nicht schlecht, ja. Nee, ich bin jetzt so auf dem Level, wo du normal bist, aber du bist halt schon wieder zwei Stufen drüber. Das ist halt der Unterschied, Basti. Verschiebt sich alles ein bisschen. Ja, maler. das ist. Ja, so ist das. Gucken wir mal, wer bei diesen extremen Zeiten vielleicht da sonst noch mitmischt, weil gleich der erste nominierte, gibt richtig Gas, ein gewisser Uliha, uh. der meint aus dem Nähkästchen plaudern zu müssen und uns zu erzählen, wie Transfers bei Manchester City ablaufen. Oh Gott, das hat mich auch so gelangweilt, das ist so ein typisches Stammtischgelaber. Kommt der Scheich und bollerts das Geld raus und mir als treuen Arbeiter. Der Uli Hoeneß, der verkauft sich ja einfach, als wäre er auch so, als wäre er so ein kleiner Mann und so. Klar ist es vielleicht im Vergleich mit denen so, aber dieses Geheule von ihm, das kommt bei ihm auf jeden Fall, ich will es jetzt mal sehr moderat ausdrücken, kommt nicht sehr authentisch rüber. Nee, nee das definitiv nicht. Ist auf jeden Fall, ja, großartig. So, und dann haben wir einen etwas längeren Text bekommen für unsere zweite Nominierung, die kommt nämlich von Julian und ich versuche jetzt mal ähm, den ganzen Text vorzulesen. Und zwar schreibt er, als Dummschwätzer möchte ich gleich den gesamten DFB nominieren. Wie kann es sein, dass da Costa nicht nominiert wird? Wie kann es sein, dass ein Grindel ein Interview abbricht bei völlig normalen Fragen? Wieso darf Löw noch Nationaltrainer sein? Wieso muss man Mitglied im Coca-Cola-Fanclub sein, wenn man vergünstigte Karten für, für ein Nationalmannschaftsspiel haben will? Wieso wurde eigentlich diese Diskussion um den Standort Frankfurt nicht weitergeführt in Sachen Länderspielvergabe? Wurde nicht versprochen, dass man hier ein Topspiel bekommt? Was wurde denn daraus? Wieso wurde nie hinterfragt, warum man in Wolfsburg ein Spiel veranstaltet? Komischerweise stand alles in diesem Spiel im Zeichen des Volkswagen. Und wann, verdammt, darf dieser Yogi Löw endlich seinen Hut nehmen? Wenn wir jetzt jede Frage einzeln aufdröseln, würde ich ihm <lacht> fast in der, in der Hälfte widersprechen. Oh. Oh, oh, jetzt, ja. Mach mal, mach mal jede Frage einzeln. Jede Frage einzeln. Dazu, ja. ähm, da Costa, warum kein Nationalspieler? Also wie kann es das sein, dass Da Costa nicht nominiert wird? Eintracht wurde abgezogen, weil es an gewissen Stellen einfach mit der Qualität nicht ausreicht. Die Flanken sind nicht scharf genug. Das Einzige, was mir einfallen würde, dass er vielleicht fürs Mannschaftsklima gut wäre. Hm. Trotzdem kann man verstehen, dass er gegen die, die da nominiert sind, da ist jetzt keiner, wo ich sage, okay, der ist unfassbar viel schlechter als der Costa. Ist leider so. Finde ich auch schade selber für ihn. Er hätte es auf jeden Fall verdient und es hätte, hätte sich auch keiner gewundert, wenn er nominiert wäre. Aber es ist eine typische 50 50 entscheidung die Löw halt anders getroffen hat. Da habe ich diesen Shitstorm nicht verstanden. Aber Leute, man muss ja schon sagen... Thema Neuanfang, Neuorientierung, es wird sich alles ändern, oh Gott, Dings äh, hätte meiner Meinung nach auch ein Da Costa reingepasst. Jetzt gerade auch, er hat ja einen riesen Aufschwung gemacht, klar, Basti, du hast ein paar gute Punkte angesprochen, ich muss aber trotzdem sagen, du merkst schon, auch so ein Spieler hätte normalerweise da schon mal eine Chance verdient gehabt, gerade im erweiterten Kader auch mal dazustehen oder in einem weiteren Nominierungskreis und da hast du ja gar nicht das Gefühl, man kann ja auch in so einem Interview mal einfließen lassen, Spieler, die eventuell äh, ja, in Frage kommen würden oder mit denen ja, komm, man sich ja geführt noch. wird. Das ist, das ist für mich schon, schon sehr seltsam, dass äh, man da auch gar nichts von hört. Ich glaube, das ist auch das, was so die Leute aufgeregt hat. Würde würd es heißen, jemand würde das so plausibel erklären wie du oder sachlich erklären, würde sagen, naja, wir müssen jetzt mal die nächste Saison abwarten, mal gucken, wie er sich noch entwickelt. Äh, eventuell kommen die Flanken noch ein bisschen schärfer, eventuell sind die Laufwege an äh, die Grundlinie noch ein bisschen aktiver. Äh, wenn er das in der nächsten Saison wieder zeigt, dann steht er auf jeden Fall fest auf der Liste ihn mal an, einzuladen, dann hätte keiner gesagt, was ist das für ein Scheiß, warum wird denn der nicht nominiert, sondern hätte gesagt, ja, okay, verstehe ich, dass da immer so ein, so ein, ja, so ein Geheimnis drum gemacht wird, wie funktioniert so eine Nominierung äh, und wer wird überhaupt nominiert, warum wird er nominiert, ich finde, das ist alles sowas von undurchsichtig und äh, wirkt schon sehr klüngelei -mäßig. und die Eintracht, wir kennen es ja, wer, Kevin Trapp jetzt mal die einzige Ausnahme, der äh, mitfahren darf, aber der Rest, der wird ja gemieden wie zwei war es ja vom Teufel. Ja, aber Sag mir mal einen, also die Diskussion hatten wir in der Vergangenheit oft, aber sag mir mal einen. Also jetzt ohne, also ich, ich wüsste kein, wo ich sage, okay, das ist ein Skandal. Klar ist es wirklich nein. so, dass man nein, nein, das nein, nein, Gefühl, nein. Gefühl kriegt, dass man, ja, die Eintracht ist nicht so ganz so beliebt, was das betrifft. Hab, das teile ich auch, aber es gab jetzt keine eklatante Fehlentscheidung in der letzten Vergangenheit, was Eintrachtspieler betrifft, finde ich. Ja, ja, da hast, hast du auch recht. Auf jeden Fall, obwohl du auch sagen musst, was äh, manche Spieler, die da jetzt nominiert wurden, verstehe ich persönlich dann auch wieder nicht. Dann kannst wer du auch denn? sagen, warum wird dann nicht mal ein Eintrachtspieler auch wieder nominiert, Aber um einfach denn? ein bisschen Gleichgewicht in der Liga zu halten. We, Gut, jetzt wäre jetzt so aktuell meiner Meinung nach schon da Costa hätte eben können. Ochipka, als er bei uns wirklich gute Leistung gezeigt hat, war auch ein Defizit in der Nationalmannschaft da, hätte du auch Ochipka mal einladen können. Es ähm, sind so ein paar Spieler, wo ich. Aber bist, bin ich schon bei dir? Es ist eher, eher gering, der ähm, deutsche Anteil an Spielern, die auch in der deutschen Nationalmannschaft äh, ja, sozusagen hätten auflaufen können. Ja, ich glaube auch. Also, ich, ich sehe keinen Nationalspieler, wo ich sage, das verstehe ich halt überhaupt nicht, muss ich sagen. Ist halt so. Und im Endeffekt ist das halt trotzdem, glaube ich, so eine Sache, die oft auch so ist. Ja, wo es aufs Spielsystem ankommt. Da hat der einen Spieler irgendwie die Qualität, die der Trainer mehr mag und so. Also stimmt schon Wie gesagt, ich Fall. hätte mich für der Costa gefreut, aber so ein krasses Skandal fand ich es jetzt nicht, wie es gemacht wurde, auch wenn ich es verstanden hätte, wenn er nominiert nie geworden wäre. also hm. Naja, Ambivalenz aushalten. Liebe Grüße an die Zambrine. ja <lacht> Weiter mit den Fragen? Ja, bitte. gerne. Wie kann es sein, dass ein Grindel ein Interview abbricht bei völlig normalen Fragen? Das kann nicht sein, eins zu eins. Also da stimme ich ihm vollkommen zu, das ist ein Skandal und das war fast schon Comedy-mäßig. Das war, ja. Hat aber Grindel Gott sei Dank ge, dat, das offengelegt, was er eigentlich nie zeigen wollte mit seiner schmierigen Art. Ja, er hat die Maske fallen lassen. Genau. Hat es einfach immer wieder probiert, schmierig, schmierig. Du wusstest aber, nein, du bist nicht. So wie Tuchel ungefähr. Irgendwann fällt halt die Maske. Ja. Das da passiert. Nächste Frage, wieso darf Löw noch Nationaltrainer sein? Weil es ein guter Trainer ist. Hat man in Holland gesehen. Okay, da habe ich mich jetzt in den letzten Spielen zu wenig mit der Nationalmannschaft beschäftigt, um das äh, zu beurteilen. Außer die Nummer mit Testing, die verstehe ich auch nicht, aber ich finde auch, das ist ähnlich wie Lacosta. Costa. Ich hätte auch äh, verstanden, wenn man ihn entlassen hätte. Kann aber auch, würde aber auch denken, okay, man kann es auch so sehen, dass man sagt, man gibt ihm eine neue Chance, der hat es bewiesen. Der wird sich Gedanken machen, wenn er sich jetzt wieder ein bisschen anstrengt, wenn er so ein bisschen wieder diese Motivation kriegt. Der hat die Mannschaft, der hat mutige Entscheidungen getroffen, das habe ich gefeiert. Der hat gesagt, er tut diese faulen Äpfel aus der Mannschaft raus, Hummels, Müller, Boateng, die vielleicht so bis das Binnenklima nicht so gut waren, hat Eggestein dazu geholt, fand ich cool. Hm. Sané, Gnabry, Leroy Sané, da ist er auch über seinen Schatten gesprungen. Er hat diesen Fehler, den er gemacht hat, eingesehen. Das hat das ist auch eine Qualität. Also ich bin ich bin kein Löw-Fan, hm. aber ich würde ihn jetzt auch nicht verteufeln. Also 2 zu 1. Okay. Wieso muss man Mitglied im Coca-Cola-Fanclub inklusive Gebühren sein, wenn man vergünstigt Karten für ein Nationalmannschaftsspiel haben will? Da würde ich sogar gerne einen unentschieden wählen, weil ich kann ihn da verstehen. Das ist Schwachsinn. Man darf nicht vergessen, dass man aber auch eine günstigere Eintrachtskarte kriegt, wenn man eintracht ist. Ja. Okay. Die Frage ist, ja. Also, ja. Ich kenne die Praktiken im DFB-Fanclub-Nationalmannschaft nicht, auch wenn ich mal ein Jahr dort teilgenommen habe, aber oder andere <lacht> Nächste Frage ist, wieso wurde eigentlich die, diese Diskussion um den Standort Frankfurt nicht weitergeführt in Sachen Länderspielvergabe, wurde nicht versprochen, dass man hier ein Topspiel bekommt, was wurde denn daraus? Berechtigte Frage. Ja. Ist auch nie irgendwie wieder an irgendeiner letzter Diskussion gekommen. Genau. Und gerade nicht, wenn man dann sieht, was dein Wolfsburg sich für ein Trauerspiel oh, ja. spielt. Genau, das ist ja die nächste Frage, wieso wurde nie hinterfragt, warum man ein in Wolfsburg ein Spiel veranstaltet. Das ist ja quasi, es schließt sich da ja so ein bisschen drin an. Ja. Ja, ja und dann Warte. fragt er zum Schluss wieder, wann darf dieser Jogi Löw endlich seinen Hut nehmen? Das hast du ja schon aus deiner Sicht beantwortet. Also ich würde sagen, ich bin dreieinhalb zu drei gegen ihn. Tut mir <lacht> leid, meine Software. Halt. Auch schön. Gut. Wir lassen die Nominierung trotzdem zu und die Hörer Klar. können ja dann... Entscheiden. Also, da läuft schon ja. mehr als genug. Er hat ja auch äh, oben gleich gesagt, als Dummschütze möchte ich gleich den gesamten DFB nominieren. Das kann ja, auf jeden Fall schon mal ein Haken Ja, ja, Frage also haben. da, da gibt es da gibt's nichts, was man irgendwie an irgendeiner Stelle hinterfragt. Da, da hätte ich mir nur ja, andere Punkte gewünscht, lieber Freund. Ja. <lacht> gibt es noch tausend andere? Ja. Ja, aber vielleicht, vielleicht hat dann einfach irgendwann der, ja stimmt, Kakao, den haben wir auch noch gar nicht auf der Liste, den können wir hier gleich noch äh, dazu nehmen. Ich mache erstmal die restlichen hier durch und die nächste Nominierung, da kann ich nicht da viel dazu sagen, weil ich es mir noch nicht angeguckt habe und zwar kommt die Nominierung von Ed Hackklötzje und zwar nominiert er den ARD für die blumpe Panikmache in dieser Reportage zu Hooligans im Fußball. Ich selbst bin, obwohl ich es mir mehrmals vorgenommen habe, noch nicht dazu gekommen, das Video zu gucken, ich weiß nicht, ob es ihr gesehen leider, habt. Leider, ich habe es auch leider noch nicht gesehen, nein. Basti? Was denn? Ich habe gar nicht sogar gerade... Diese ich, ich äh, Reportage gehabt. von der ARD zu... Report München anscheinend. Genau, Report München. Das habe ich mir... Ja, ich habe gesehen, welche Tendenz das geht in diesem schon in dem Text vorher. Ja. Da habe ich es mir schon gar nicht angeschaut. Okay, also ist Auch die, wieder Grüße an die Zambrina, die mit ihrem Buch dafür gesorgt hat, dass ich mich von solchen Sachen fernhalte, um meine Energie in positive Energie umzuwandeln und an lohnenderen Stellen einzusetzen. Ja, dann äh, Sehr gut. Kein, keine Grüße an Zambrina, weil diese die ganze Kategorie hier macht nur Sinn, wenn Basti sich schön aufregen <lacht> kann. Das geht so nicht. <lacht> ja. nie, genau. nie wieder solche Bücher schenken. Das muss sich doch aber auch lohnen. Was soll ich mich kein über Wusar, einen bitte? pissigen Beitrag da? Ich reg mich über die richtigen Players auf. Ja, vielleicht ist ich es hoffe, dann... Ich hoffe, Nagelsmann noch auftaucht. Schauen wir mal. Dann vielleicht der nächste. Und zwar ist uns ganz frisch vorhin reingeschickt worden von Ed Spidey 75 und zwar der Herr Schatzschneider. Kommt für mich nicht in Frage, dass ich von Leuten geführt werde, die sich von Leuten wählen lassen, die im Stadion Gewalt ausüben und Pyrotechnik machen? Ja, was soll man dazu sagen? Der ist der Fahrer von Martin Kind. Mehr brauche ich, glaube ich, zu dem Herrn nicht sagen. Ja, das ist demnächst Fahrer von Uli Jönes vielleicht. Ja. Ja, großartig dann haben wir als nächstes eine Nominierung von Ad superbad 1980 bvb oh. Ralle Rangnick äh, für, ja. sein wunderbares, äh, für seine wunderbare Aussage was war es irgendwie mit äh, Bolzplätzen haben wir genug äh, aber die dicken Kinder gehen ja nicht raus sondern sitzen lieber zu Hause vor der Playstation ja. genau so ist es ja. Ralf schade Blöd gelaufen, Playstation abschaffen. Ja, Thematik ist ja an sich gar nicht so übel im Sinne von mehr Bewegung etc., aber es ist halt wie der Typ, ich Ralle Rangnick so scheiße rübergebracht, dass du wirklich sagen kannst, das ganze Ding... Ja, ist weil dann soll, er mir, dann soll er mir Statistiken bringen. Das ist es. Diese Diskussion, ich weiß es doch auch nicht. Ich kann ja jetzt auch nicht, nur weil es Rangnick ist, sagen, das ist falsch. Dann will ich aber Statistiken haben und nicht so ein populistisches Gebabbel, weil ich weiß es nicht. Es kann auch sein, dass heute mehr Kinder Fußball spielen als früher. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Vielleicht Man kann ja auch beides machen. Ich habe zum Beispiel beides gemacht. Ich habe im Verein gezockt und habe trotzdem Playstation gespielt. Und dass ich kein Profi geworden bin, lag mir sicher nicht an der Playstation. <lacht> <lacht> Sollte ja. man vielleicht lieber die ein oder andere Bar schließen. Mhm. <lacht> ja, sehr gut, sehr gut, genau. Kann vielleicht auch nicht so sehr schaden, Ja. So, und dann haben wir noch eine letzte Nominierung von den Hörern bekommen, die kam für ihn auch ganz frisch rein von Ed Dave Mitchell und er nominiert äh, Conny Winkler. Keine Ahnung, ob es der richtige Name ist, ist zumindest der Name, der im Twitter-Profil steht. Äh, Klingt wie ein alter Torwart von 1860. Ja, seines Zeichens Moderator, Sport- und E-Sports-Journalist. Und der sagt, 80 Millionen für einen Spieler ausgeben, aber verteufelt ihr mal ruhig weiter Vereine wie Leipzig, die mit der Kommerzialisierung ja den Fußball kaputt machen. Ja, mhm. genau, das verstanden. Ja, genau, er ist ja, ist ja Moderator und E-Sports-Journalist, der hat es natürlich verstanden. Nein, das ist was ich meine. Man muss gucken, an welchen Stellen sich das lohnt. Aber was soll ich mit so einem, also was soll man mit so einem entgegnen? Der ist ja jetzt nicht in der fußballkulturellen Debatte noch nicht in Erscheinung getreten und scheint ja eher jemand zu sein, der nur darauf gewartet hat, bis sowas ist, um das dann zu sagen. Das ist wie, ich war zwar noch nie auf einem selber, aber ich stelle mir das so wie im Elternabend vor, wo eine engagierte Gruppe diskutiert. Der eine ist acht Elternabende dabei, wartet nur, bis eine Sache schief geht und brüllt dann rum. Mhm. Wo ich mir denke, mhm. ja. Danke, mein Lieber. Hättest du vorher mal was gesagt? Ja, also ich kann dir bestätigen von äh, Elternabenden, ich war auf dem einen oder anderen, das läuft ungefähr genauso ab. Du bist der, der dann rumschreit nach dem achten Termin, oder was? <lacht> nee, ich war derjenige, der neben dran saß und dachte, what? Ich wäre ja, derjenige, ja. der nicht da ist, weil die Eintracht der Oberpokale spielt. Ja, richtig. Ja, diese Term also glücklicherweise waren bislang Elternabende meistens an Montagen, da war das dann einfacher. Ja. Damit sind die Hörernominierungen durch und ich schiebe meine Nominierung direkt nach und zwar den von Basti gerade eben schon angesprochenen Herr Kakao für seine absolute Unfähigkeit. Das ist alles, was man dazu sagen kann. <lacht> ja. Also, ich finde es so eine Kackdreistigkeit äh, von Dennis, dass er meine Rechtschreibfehler in unserem Google Doc jetzt gerade korrigiert. <lacht> <lacht> <lacht> so Teuflische Groß- und kleinschreibung Ja, ja, ja, ja. ja. Also, ähm, von dem, was ist Kakao? Integrationsbeauftragter? Von dem man die ganze Zeit nichts gehört hat. Von dem man, man meint, nichts. muss müsste also rauskommen mit der Aussage, das verstehe nichts ich. Nichts gehört hat und dann dieses Ding da versucht wegzulächeln mit, von wegen, es ist äh, ein Einzelfall, aber ich habe mir die Aussagen auch gar nicht angehört, weil ich weiß das ja. Ey, geh Cornflakes zählen, Mann. Nein, aber. aber dann äußere dich doch nicht. Du hast dich doch die ganze. Es, wenn ich ehrlich bin, wusste ich das gar nicht mehr, dass er das ist. Ich habe es auch schon wieder verdrängt. Und, und ich wir glaube wären auch nicht, gewesen, dass das viele ich wussten. Nie wieder erfahren. Jetzt wissen die Leute plötzlich wieder, dass er das ist. Das ist wie wenn hier ein Haus ist, was die ganze Zeit am Schimmeln ist. Ich bin irgendwann mal als Hausmeister installiert worden. Jetzt, wo es aber am schlimmsten ist, wissen die Leute schon gar nicht mehr, dass ich der Hausmeister bin. Die denken, ich, ich. ein normaler Bewohner. Und ich lässt dann mit den anderen Bewohnern über den Hausmeister. <lacht> Und plötzlich vergesse ich, mein Schild abzumachen Dann er ich, ach so, du bist hier der Hausmeister. Naja, so, Meld dich doch nicht, Digga. Bleib doch da, kassier deine Asche. Kann ich ihm nicht mal vorwerfen, ich würde so einen Job auch annehmen. Und die sagen Wenn hier, Basti, du bist ab jetzt XY-Beauftragter beim DFB, du musst eigentlich nichts machen. Da würde ich sagen, ja, vielen Dank, mache ich. Ich melde mich auch nicht mehr, will mein Gehaltscheck haben, wenn irgendwas ist, stelle ich mich auf ein Foto und das war's. So. Kann man ja verstehen, aber dann bitte nicht auf diese Weise, weil ich, da fühlt man sich trotzdem so ein bisschen verraten, in dem Sinne, dass man denkt, ja, da wird pseudomäßig wenigstens was getan. Das kann ja wenigstens manchmal wenigstens eine Symbolik haben, das dann so einzureißen, zu denken, okay, das ist ja eine komplette Fehlbesetzung, der rafft ja überhaupt nichts. Ich finde, Stefan Reicher hat das gut zusammengefasst bei Fußball 2000 äh, am Montag. Mhm. Der wird nicht umsonst den Spitznamen Helmut haben. <lacht> <lacht> Grüße. An beide. Ja. dabei Was habt ihr denn noch an Nominierungen? Basti, äh, Basti du hattest gerade eben schon einen, einen angesprochen. Uh, Herr Nagelsmann. Ja, ich will, ich will Nagelsmann nominieren für die Aussage. Tatsächlich, als er irgendwie eine Frage gestellt bekommen hat zur Nationalmannschaft, hat er wirklich geantwortet. Und ich habe gedacht, ich muss das zwei Quellenprinzip ich kenne von 93 nur das halbe quellen eigentlich, aber hier habe ich wirklich mehrere Quellen bemüht. Er hat das wirklich gesagt. Er hat gesagt, ich werde aber auch zu jedem Scheiß befragt. Das ist die letzte Person auf der Welt, die so eine Aussage treffen darf. Weil er äußert sich halt aber auch ungefragt zu jedem Scheiß. Was ich von dem schon alles gehört habe. Ich weiß, dass der Putin-Lioner kauft und dass der Silvester nicht mag. Und, er er sagt, weiß, und dass er gerne mal zum Bäcker geht und zwölf Körnerbrötchen kauft. Das hat er auch schon mal gesagt. Aha. So. So einer, der solche Sachen erzählt, fragt. Uns dann rhetorisch. Ich werde aber auch zu jedem Scheiß befragt. <lacht> Muss man nicht verstehen? <lacht> Verstehe ich auch nicht. Stehe ich zu. Ja. Großartig. Stranger Typ passt eins zu eins nach Leipzig. Wenn die beiden sich treffen, Rangnick und Nagelsmann. Ich sehe die Bestseller stehen. Ja, die könnten so einen Verschwörungspodcast zusammen aufnehmen hier. Wie heißt der, Alex Jones oder wie heißt der? Ja. Was, so eine Sendung machen die irgendwann. Verschwörung hinter jeder Ecke, nur gegen sie. Gegen sie beide. Gottes Willen, das kann ich ja jetzt schon nicht aushalten. Das muss ich wirklich ignorieren. Da muss die Zambrine, nochmal dritte Grüße heute, an Zambrine, Star unserer Sendung heute, da muss wir mir noch ein Buch schicken, <lacht> wenn das soweit ist. Da brauche ich es Teil 2, wenn die beiden zusammentreffen, Als auch bei Hörbuch Leipzig arbeiten. Ach, scheiße. Und Minzlaff ist ja auch noch da. Wenn jetzt ja. noch Timo Werner verlängert und Yusuf Paulsen bleibt. Boah, Das viel los auf einem Haufen. Wir, wir schenken dir dann als Gegenbewegung die Biografien von äh, den drei uh, Erstgenannten. Sehr gut. Feine Sache. Danke. Dennis, hast du noch eine Nominierung? Nein. Nein. Nein. Gut. Dann, liebe Hörerinnen und Hörer, ihr wisst, was zu tun ist. Ihr geht auf Eintracht-Podcast.de, sucht euch da die Folge 345. Und stemmt ab, wer aus eurer Sicht äh, den äh, Dummschwätzer der Woche dieses Mal verdient hat. Und dann werden wir nächste Woche auflösen, wer hier den Gesamtsieg oder den Etappensieg geholt hat. Den Gesamtsieg gibt es ja immer erst am Ende des Jahres. So, und dann brauchen wir jetzt was, um den Kopf wieder freizukriegen. Und dafür schwenken wir um zur guten Tat.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 So, und da haben wir diese Woche zwei Dinge, die uns vorgeschlagen wurden, und die habe ich auch beide hier reingenommen. Und zwar einmal ähm, der André Vogt wurde uns vorgeschlagen, und ich finde das auch gut für dieses, äh, diese Schilderung dieser Erlebnisse in Wolfsburg. Ich glaube, es gibt keinen, der dieses Video nicht gesehen hat. Das war ja quasi auch der Auslöser für diese absolut unnötige Aussage oder Reaktion vom Integrationsbeauftragten des DFB. Ich finde es gut, dass er das gemacht, also dass Vogt das gemacht hat, das noch mal klar, ähm, also dass er sowohl im Spiel da zur Stellung bezogen hat und sich da positioniert hat, aber auch dann am Ende das nochmal ähm, klar macht. Ich glaube, das hat ihm auch sowohl viel positives Feedback als auch sehr viel negatives eingebracht. Aber ähm, danke an, dass es Menschen gibt, die das tun. Und die zweite, Respekt, gute weil ich hätte es nicht aushalten wollen, was danach kam, weil man weiß es ja schon. Ja, also da muss viel, wie, wie man es leider momentan erlebt, ist so diese komplette Diskussionskultur, falls es sie denn jemals überhaupt wirklich gab, total den Bach runtergegangen. Und wenn man sieht, was da, was die Leute dann noch berichten, was sie da an Reaktionen danach bekommen, dann und daher, wie du schon sagst, doppelt Hut ab, dass man trotz dessen, dass man weiß, dass es das wahrscheinlich so kommen wird, trotzdem dann auch aufsteht und sich positioniert. Und damit kommen wir auch so ein Stück weit zum zweiten oder zu den zweiten äh, vorgeschlagenen für äh, die gute Tat der Woche und zwar auch von mehreren Hörern und Hörerinnen genannt und ich schließe mich dem auch an, Julia Reda und ihr Team für das Kämpfen gegen diese EU-Urheberrechtsreform. Äh, es scheint jetzt nahezu verloren. Es gibt noch so eine Mini-Chance, dieses Ding irgendwie ähm, dadurch durchzu- oder abzuwenden. Aber Na gut, aber in den, was, was man wichtig sagen muss, weiter kämpfen, weiter machen, Denn es muss ja in nationales Recht umgewandelt werden noch und entsprechend in den äh, verschiedenen äh, nationalen Verfahren nochmal angepasst werden. Und da kannst du natürlich auch diesen Weg nochmal deutlich exakte und deutlich, ja, ich nenne es jetzt mal nutzerfreundlicher gestalten und nicht nur diesen dämlichen äh, Upload-Filter, wie es ja so schön genannt wird, äh, zu etablieren. Das bringt ja zumindest den Nutzern kein bisschen was. Okay. Also erstmal nochmal an dieser Sorry. Stelle danke an Julia Reda und ihr Team, dass ja. sie das getan haben. Auch gerade wenn man sich dann ähm, die Videos von diesen Statements, die ja dann da im EU-Parlament getroffen wurden oder vorgetragen wurden, anhört, äh, wie sie als eine, die wirklich Ahnung hat, vom Thema und sich auch mit den Details und mit den Umsetzungen inhaltlich beschäftigt hat von, äh, wie sagt man das so, alten weißen Männern da irgendwie ständig irgendwie Kommentare reindrücken lassen muss, die ganz augenscheinlich eigentlich keine Ahnung haben, wovon sie reden. Ähm, dann noch mehr Respekt dafür. Ähm, es gibt noch eine mini wie Dennis schon gesagt hat, da darf man jetzt nicht zurückstecken. Ähm, es sind auch Europawahlen am 26. Mai. Von daher von mir aus, jetzt schon mal die Aufforderung, macht euch Gedanken, überlegt euch das, bildet euch eine Meinung, klammern auf, das was auf diesen Wahlplakaten steht, ist keine Meinung, ja, <lacht> Klammer zu, kümmert euch drum und vor allen Dingen geht wählen und wählt mit Bedacht, wenn ihr am Ende zu dem Ergebnis kommt, äh, die Union oder die SPD zu wählen, dann ist es eure Entscheidung, ich würde es nicht tun, aber wählt, geht bitte wählen und lasst nicht irgendwie dann wieder da so ein was zu, einfach weil er sagt, es bringt nichts, es bringt sehr wohl. Und seid im Vorhinein laut, äh, äußert eure Meinung, zeigt, dass ihr im Endeffekt, was der Weg sein kann, äh, denn auch so zwingt ihr natürlich entsprechend auch die großen Parteien, sich irgendwie dazu zu äußern und im Endeffekt dann auch, äh, ja, dann eventuell auch... Weiß man nicht, auch, ob man das will, wenn, muss ich sagen, weil diese Reaktionen <lacht> machen einen noch wütender. Ja, aber auf der anderen Seite hast du dann da auch wieder... Demonstranten. Von äh, Demonstranten, ja. also ich habe auch was vergessen. Axel hört uns gerade live zu, liebe Grüße an meinen 93-Bruder. Der hat hallo. natürlich äh, Axel Voss nominiert. Problem ist, ich kann das nicht so gut transportieren, aber alleine die Aussage, die er mir geschickt hat, die er scheinbar getroffen hat, wenn ich in einem geschlossenen Kreis von sagen, wir mal 500 Leuten ein Video oder einen Film poste, dann ist das eine Privatkopie. Ähm, der muss ja scheinbar durch völlige Ahnungslosigkeit durch diesen ganzen Kram getanzt sein. Und ja, ist er auch. Er, hat er an mehreren Stellen gelesen. Ja, das ist so dieses Problem, du hast das Gefühl und ich habe da nur rudimentäres Wissen. Und wenn ich das Gefühl schon habe, der Typ hat nicht alle Latten am Zaun und das ist komplette Lobbyarbeit und auch diese Aussagen, die er getroffen hat, da sind Demonstranten, ja das sind bezahlte Demonstranten von den großen Konzernen, bla bla bla bla bla, obwohl nach meinem Verständnis die großen Konzerne die einzigen sind, die sich da rausballern können aus dieser Nummer und dann im Endeffekt wieder die kleinen Leute, die am Arsch sind, genau. keine Ahnung, ich kenne mich mit dem ganzen Kram sowieso nicht aus, ich mache eh was ich will und schaue, was in meinem Briefkasten landet, Problem ist, die CDU zeigt sich in letzter Zeit wirklich so, da gibt es momentan echt nicht mal mehr viel zu diskutieren. Das gab es ja früher. Früher konntest du wirklich dich diskutieren. Du konntest dich reiben. SPD, CDU, Grüne, FDP sogar teilweise noch. Also den, den Hashtag nie wieder CDU. Das kann man fast schon so stehen lassen, finde ich. An ganz, ganz vielen Stellen mittlerweile. Nicht nur, was so Digitalpolitik betrifft, sondern Na, auch generell weil andere auch Dinge. Das wissen, ist, weil ich ja. habe das Gefühl, durch diesen Gefühlten, der ist ja teilweise wahrscheinlich aber auch so, weil ich glaube, der wird durch diese Öffentlichkeit nochmal wieder überhöht. Dieser Rechtsruck, der in Deutschland ist, dass plötzlich normal sein kann, dass du wieder rechte Parolen und Positionen haben kannst. Ich habe das Gefühl, dass diese Partei jetzt den Drang verspürt, diese Stimmen, die sie dann in der AfD verloren haben, wieder zurückzuholen. Mhm. Das ist brandgefährlich, Leute. Das ist brand, brandgefährlich, wenn das dann eine Mainstream-Partei macht. Mit teilweise echt merkwürdigen Aussagen, wo ein völlig durchgedrehter Peter Griffin 5 Millionen Euro dafür kriegt, um Abtreibung nochmal von vorne zu untersuchen. Boah, da wird mir Angst und Bange, wenn ich dann sehe, dass Rainer Wendt bei Seehofer da steht und die reden über mehr Polizei und so und die grinsen nicht einen ab und ich sehe Rainer Wendt und das Einzige, woran ich denken muss, dass ich dem gern so gerne wegflacken würde, der <lacht> alles und jeden anmacht auf die populistischste Art und Weise und als rauskam, dass er einfach völlig illegitim Bezüge äh, kassiert hat und da hat er sich nie wieder zugeäußert, das macht mich massiv aggressiv ich probiere mich und das ist zwar auch feig, feige von mir probiere mich aus solchen Z sachen echt so ein bisschen rauszuziehen im sinne von okay ich gebe schon ein statement ab so wie jetzt hier auch ich probiere mich aber da nicht irgendwie auf diskussion einzulassen weil das würde ich glaube ich von meiner aktuellen konstitution da ist die einfach auch ein bisschen schuld das würde ich nicht aushalten mhm. ich könnte es nicht aushalten deswegen ist finde ich gut was du gesagt hast gute tat der woche was die dame gemacht hat weil ich kann mir vorstellen, wie zermürbend das auch sein muss. Und ich bewundere sie so sehr, in diesem einen Ausschnitt, den ich zumindest gesehen habe, wie unfassbar souverän die geblieben ist, obwohl der eine einfach was, dementiert, was dementiert hat, um das dann doch wieder zu sagen. Ach hier, der, der, der, der, Typ von der, äh, Ka, wie hieß er, Kasachi oder irgendwas von der CDU, der diese, oder Kaspari, der diese 450-Euro-Geschichte da aufgebracht hat. Ja, ja aber der, der sagt eine Sache, sagt, das hätte er nicht gesagt, dann sagt er das gleiche Dann noch, sagt das, und das und gleiche nochmal, ja, ja. Und da denke ich mir. Das wäre der Moment, wo ich einfach zum zweiten Mal in der jüngeren Vergangenheit mein Handy verloren hätte, weil ich hätte sie mir echt gegen den Kopf geworfen. Einfach. <lacht> ja, <lacht> aber es ist, ich, Das es würde ich nicht ist, aushalten. Ja. Und deswegen ja, bewundere ich solche Leute, die das können. Weil ich könnte das nicht, wenn sich einer vor mich stellen würde. So wie Trump das ja auch macht. Das ist ja wirklich so ein Phänomen, was von Trump wirklich auf viele, viele Bereiche abgefärbt ist. Ich könnte das nicht aushalten, wenn sich da einer hinstellen würde. Und ich wüsste, der labert einfach bewusst scheiße dementiert das, damit es irgendwie eine Schlagzeile gibt, um dann wieder das Gleiche zu sagen. Da würde ich verzweifeln, das würde, das hätte, würde ich nicht aushalten, deswegen bin ich hoffentlich auch noch nicht in der Politik, äh, weiß ich nicht, bewundere ich, deswegen unterstütze ich diese Nominierung. Voll. Es, es ist halt echt traurig, wenn man ähm, dann halt auch weiß, dass sie bei den nächsten Europawahl nicht antritt, nach fünf Jahren hat sie genug, was wahrscheinlich auch einfach mit an dem Konstrukt, wie dieses Parlament und wie da Politik betrieben wird, ähm, und dann ist es halt doppelt schade, wenn man da jemanden hat, der nicht nur fachlich kompetent ist, sondern auch mit den weniger kompetenten Menschen und Schreihälsen da umzugehen und dass die Person dann quasi da aufhört, das macht es halt irgendwie ähm, doppelt traurig. Und weil im Chat gerade eben nochmal die Frage kam, ähm, wegen SPD, die hätte ja am Ende auch gegen die Sachen gestimmt. Das ist richtig, sie hat am Ende dagegen gestimmt, sie hat es aber halt vorher auch verbockt, weil im Koalitionsvertrag steht ganz klar drin, dass man das in Deutschland nicht haben will und sie haben es nicht durchgezogen und die liebe Frau Bali im Rechtsausschuss hat das Ding vorher auch befürwortet, also die hätten vorher genug Chancen gehabt, da irgendwie drauf zu bestehen und wenn man jetzt diese ganzen Spielchen hört, die zeigen, dass dieses positive Stimmen für diese Urheberrechtsreform quasi das Geschenk an Frankreich ist und dafür dieses Ding mit dieser Gaspipeline da irgendwie kommt, dann ist das auch so ein bisschen sehr viel Geschachere auf dem Rücken von mindestens fünf Millionen Unterschriften, die gegen das Thema waren, wo ich auch sage, da hättet ihr euch auch vorher mal drum kümmern können und nicht auf den letzten Metern. Das macht mich so ein bisschen traurig an der Stelle. Ja. Es ist frustrierend, was wirklich dafür sorgt, dass ich, ich glaube, ich bin auch nicht der Einzige, der sich probiert, da so ein bisschen rauszuziehen, weil es macht dich wirklich wütend. Da braucht es irgendwelche Leute und das sind die Warnhelden die das trotzdem aushalten, die eben sich nicht zurückziehen, sondern das ist ja nicht nur dieser Bereich, es sind ganz, ganz viele Sachen. Also ganz, ganz viele Sachen, wo wirklich Dinge laufen, wo man das Gefühl hat, die Diskussionskultur ist völlig kaputt gegangen. Jeder wartet nur drauf, bis der andere einen Fehler macht, dann schmiert er eben das aus Brot. Dann erzählt er, dann macht der Gegenseite gegenseitig auch einen Fehler, lässt sich zu was hinreißen, bla bla bla. Dann diskutierst du wie beim Brexit, die diskutieren seit zwei Jahren. Als wenn es nur das geben würde. Weißt du, mhm. es gibt ja noch andere Sachen, worum, worum man sich kümmern muss. In den USA genau das Gleiche. Da gibt es Städte, da gibt's, kannst du kein Wasser mehr trinken, weil das verseucht ist. Und die, weiß ich nicht, untersuchen irgendwelche anderen Sachen oder was weiß ich, betreiben Lobbypolitik und da und da. Das ist derart frustrierend überall. Das, boah, weiß ich nicht, das, das macht mich fertig, wenn man, wenn ich das hochrechne. Ich weiß nicht, was, was passieren soll. Keine Ahnung, wo da mal irgendwie eine Lösung ist, weil ich, ich habe die Angst, die ich habe, dass das die einzige Lösung ist, dass Menschen erst wieder mal auf die Fresse fliegen müssen, bis die es raffen, anstatt das vorher zu verhindern. Ich habe das Gefühl, es muss an irgendeiner Stelle irgendwo knallen, dass man sich wieder beruhigt. Weil diese Probleme, die offensichtlich momentan gefühlt existieren, sind so groß nicht. Der Wolf wird eure Kinder nicht fressen, Alter. Es ist so, klar, da ist es ärgerlich, weil das Schaf ist vielleicht 300 bis 1000 Euro wert. Ist blöd vielleicht, kann ich auch verstehen. Muss man dem auch lassen, wenn er das blöd findet. Aber dass dieses immer, dieses Gehype von irgendwelchen Sachen und dann regen die Leute sich auf und dann kümmern die sich darum und wer hat wen umgebracht und boah, das strengt mich an, ey. da muss man sich wirklich nur noch rausziehen, aber das kann ja auch nicht die Lösung sein, wenn jeder nur noch sich in seine Dings zurückzieht. Seinen, ja, das ist richtig. Keine Ahnung, ich bin auch ratlos. Schade, dass wenn nicht da ist, der würde mich jetzt wieder runterholen können. Tja, aber der hat äh, nein, muss Gitarre nein. üben. Genau. Ist halt so. Gut, dann haken wir dieses Kapitel dann auch ab und kommen dann zum letzten und da müsste der Intro-Clip hier liegen. Und jetzt kommen die Empfehlungen von und mit René, Basti, Marvin und Dennis. So, da haben wir auch wieder ein paar Empfehlungen für euch und die ersten drei, die wir hier auf der Liste haben, sind uns von Hörern geschickt worden, und zwar die erste von Stefan, ähm, der Hinweis, dass es am 4. April im Kurtheater in Bad Homburg nochmal eine Vorführung des eintracht Pokalfilms äh, gibt. Ähm, ich glaube, irgendwas, er hat irgendwas geschrieben. 500 Plätze oder irgendwas gibt es da. Und man würde sich freuen, wenn da vielleicht der ein oder andere noch hinkommt. Also wer da prinzipiell in der Nähe wohnt und den Film noch nicht gesehen hat oder noch sehen will, Vorführungsstart ist um 19.30 Uhr. Ich hau euch die Links sowohl ähm, vom Kino Bad Homburg als auch von dem Facebook-Event, macht man ja heutzutage so, in die Show Notes Und dann könnt ihr da mal draufklicken. Die ich habe ich hab, ich hab mal was ganz anderes, kann <tind> ich mal kurz was einwerfen? Ja. Ich habe jetzt mal eine, eine Empfehlung auf, auf andere, auf dem auf, auf anderen Weg, also quasi okay. ja. spiegelverkehrt. Ich hätte gerne eine Empfehlung von den Hörern, weil ich bin noch nicht ganz durchgestiegen, ich habe es mit dem Handy so probiert zu schauen, ein Kinoprogramm. Es ist doch jetzt dieser Film rausgekommen von dieser Mannschaft, die da abgestürzt ist. Ich weiß gar nicht, Nossa irgendwas, ich weiß unser okay. Team, Nossa, Nossa irgendwas, also von dieser brasilianischen Mannschaft, mhm. die Leute, die es wissen, die werden, werden wissen, wie der heißt. Der lief auch scheinbar auf dem 11 mm filmfestival Und kann jetzt sein. lief der angeblich einmal, einmal nur, um 20 Uhr hier in Frankfurt und jetzt nicht mehr. Leute, die aus Frankfurt sind und raffen, ich hab's nicht, überhaupt nicht gerafft in diesem, in diesem Überblick-Ding, weil ich war glaube ich seit, seit dem Eintracht-Film, wo ich selber die Karte nicht mal gekauft habe, seit 800 Jahren nicht mehr im Kino. Wo kann ich denn rausfinden, wo dieser Film läuft? Gibt es da irgendwelche Internetseiten, vielleicht könnt ihr mir das mal bei Twitter zukommen lassen. Ich will unbedingt diesen Film sehen. Weil ich habe den Trailer gestern mit einem Kumpel gesehen. Grüße an Herrn Losner. Wir haben innerhalb von den zwei Minuten Trailer mussten wir schon dreimal anfangen zu flennen. Einmal traurig, einmal emotional, einmal rührend. Also, boah, das ist so eine unfassbare Geschichte. Den Film will ich auf jeden Fall sehen, egal auf welchem Wege. Ja, okay. Also, wenn da einer... Was hat, dann bitte einmal an Basti schicken oder hier irgendwie in die Kommentare hauen, dann findet er das da auch. Okay, dann machen wir mit den Vorschlägen unserer Hörer weiter. Das nächste kommt von Julian und zwar weist er darauf hin, dass es bei Radio X ein Interview mit Axel Hellmann ähm, gab, ist eine Stunde lang. Und er hat uns da den Link geschickt, wo man sich das äh, anhören kann. Und dann haben wir von Marco geschickt bekommen den Text von Gianni Costa zu Grindel, veröffentlicht bei rp-online. Ich habe ihn nur stichpunktartig gelesen, aber ich fand ihn extrem gut. Also wer da nochmal so ein bisschen was haben will, der kann sich das da auch nochmal durchlesen. Ja, und dann würde ich ganz dreist äh, unsere vielleicht nicht so ganz optimal ernst gemeinte Aufnahme äh, empfehlen, die wir <lacht> am vergangenen Wochenende ja, bei der Subscribe ja getätigt Fredrennen. haben. Nee. <lacht> Basti, Marvin und ich waren am Wochenende bei der Subscribe. Das ist so eine Podcaster-Konferenz und wir haben uns dann mal eine halbe Stunde zurückgezogen und haben ähm, das ein oder andere in ein Mikro gesprochen. Und ihr könnt es euch mal anhören und am Ende hätte ich gerne von euch mal eine Einschätzung, was Realität ist und wo wir äh, einfach maßlos übertrieben haben. Jonathan Frakes, haben sich unsere Autoren einen Chef mit ihm genau. gelaufen, genau. Oder ist das im 16. Jahrhundert in Minnesota wirklich so passiert? Ja, ich, es ist großartig. Ich habe es mir danach nochmal angehört. Ich habe lachend auf den Boden gelegt. Ich habe das auf der Rückfahrt beim äh, verspäteten Zug übrigens. Ich bin nicht ganz... Ich musste Late-Checkout bezahlen. Ich, Köln mich am Samstagabend gefressen hat. Liebe Grüße. <lacht> ich, bin ich bin mir ja mal... nicht sicher, ob Köln dich gefressen hat oder du einfach große Teile von Köln gefressen hast. Die einen sagen so, die anderen sagen so. Die Wahrheit wird, wird wie bei vielen in der Mitte liegen. Ähm, auf jeden Fall bin ich erst im 1930er. Also, Habt ihr dann auch nochmal angehört? Das ist schon arg abstrus. Aber hat irgendwie was, finde ich. Ja. Vielleicht ist der ein oder andere, ich sag's mal so, es ist für Kenner. <lacht> Lecker Wissen, genau. Dennis, hast du es schon gehört? Nein, nein, nein, ich habe es noch nicht gehört. Ja, dann. Ich, ich, ich freue mich schon drauf. Hörst dir mal an und äh, liebe Hörerinnen und Hörer, ernst gemeint, ähm, wenn ihr das geil findet und wenn ihr sagt von wegen, ey, sowas braucht man in der heutigen Zeit öfter, ich glaube, Basti und Marvin wären nicht abgeneigt, das Öfteren mal sowas zu machen, da könnte man ein eigenes Konzept draus machen. Sagt doch mal, was ihr davon haltet. Sehr gut. So, und dann hat Dennis hier gerade noch äh, eine Empfehlung reingeschrieben. die dabei Ja, wäre Während ihr äh, bei der Subscribe wart und Basti noch im Endeffekt äh, die Nachwirkungen des Samstagsabends, äh, ja, äh, sich äh, ja, hoffentlich nicht durch den Kopf gehen lassen hat, ähm, war ich das war bei. Der Freitag. Ah, okay. <lacht> noch besser, noch besser. Letzten Sonntag äh, Mathildas Glaskuchen bietet nun einen schönen Brunch an, sonntags, Ach, gut zumindest. Äh, Ab und an. Bis jetzt waren zwei Termine terminiert. Dieses Wochenende am Sonntag nochmal. War sehr gut, war toll, alles frisch, alles lecker, alles prima, coole Leute und ja, Mega. wenn ihr Zeit und Lust habt, einfach mal anrufen, vielleicht ist noch ein Plätzchen frei und wenn natürlich das Interesse auch entsprechend groß ist, kann ich mir vorstellen, dass das auch in die Regelmäßigkeit übergehen wird. Ja, also ich bin am Sonntag tatsächlich auch da, haben sich un also unerwartet viele Freunde angeschlossen. Das heißt, wir werden vor dem Stuttgart-Spiel Bevor wir einen Jokio-Kiosk gehen, wie das Tradition ist, um 12 Uhr da auch hingehen, weil Dennis sehr mir das gut. auch empfohlen hatte. Ich habe schon gehört, dass Dennis und Mareike es sehr gefallen hat. Ja, war ja, gut, war sehr gut. Das Es gibt Schlechteres als vorher im Eintrachtsspiel nochmal ein bisschen was zu essen. Aber Basti, ich erinnere mich nachher, warst du nicht derjenige, der irgendwie mal vor längerer Zeit über dieses Thema Brunch und wie kann man sonntags zu so einem Brunch gehen? Also Ich habe ja auch gesagt, ich gehe um 12 Uhr dahin. <lacht> wollte, eigentlich hätte ich um 10 Uhr aufstehen, beziehungsweise um 10 Uhr mich hätte fertig machen sollen, um Punkt 11 da zu sein, das habe ich abgelehnt außerdem unter uns gesagt, ich hoffe es hört nicht so allzu viele Leute zu ich gehe natürlich auch dahin, weil die Eintracht spielt, weil ich dann weiß, okay ich muss eh raus, yeah. weißt du was ich meine, und äh, wir haben, ja, ich muss ja ob ich jetzt um 3 am Jocker bin oder um 12 da das macht den Bock auch nicht mehr fett yeah. hätte's, anders hätte es ausgesehen, wenn ich Samstagabends wenn die Eintracht samstags gespielt hätte, dann hätte ich auch einen Brunch um 14 Uhr abgelehnt. Ja, also wir, wir merken uns, Basti mag Late Check-Out im Hotel und Late Check-in beim Brunchen. Das Lustige war, ich habe, als ich nach Hause kam, original habe ich mir ausgepackt, bla lag noch hier und habe noch einen geraucht und lese einen Artikel vom Rapper Jesus, dem Ähnliches passiert ist, der auch nicht aufstehen konnte und mit, bei dem sind die sogar mit der Polizei da reinspaziert. Da habe ich noch Glück gehabt. <lacht> Im, Im Hotel einmarschiert, weil er das Zimmer nicht rechtzeitig räumt. Weil er sich geweigert hat, hat gesagt, geh weg. Als er. Ich, ich habe vielleicht ähnliche Dinge gesagt, ich weiß es nicht mehr. <lacht> weiß nur, dass ich später aufgewacht bin, als ich hätte draußen sein sollen. Ja, verstehe. Kann passieren. Kann, Pass. äh, kommt in den besten Familien vor. Alles gut. Großartig. Ja, dann haben wir das Kapitel der Empfehlungen hier an dieser Stelle auch äh, abgeschlossen. Ich haue euch auch hier für die Links soweit verfügbar in äh, die Shownotes. Wenn ihr Empfehlungen habt, wann dieser Film, wie heißt der? Ich glaube, Nossa Chape oder irgendwas hatte ich gerade gelesen. Unser genau. Film. Ähm, wenn ihr wisst, wo wie ich der, an den rankommen kann, wo der ausgestrahlt wird, wo man sich den vielleicht auch käuflich erwerben kann, ist ja auch eine Option, ähm, dann bitte einmal Feedback an Basti. Ja, ich habe noch eine Empfehlung. Heute geht es hier da richtig rund. lohnt sich das schon. Intro? Ja. Äh, Enzo, Axel und ich, bekannt aus 93, Funk und Fernsehen, ähm, ja. sind nominiert für den Podcastpreis in der Kategorie Sport. Und wir haben erfahren in der Einladung, dass da drin stand, ab 22 Uhr. Jetzt, ich weiß gar nicht, ich glaube die Halle heißt Unperfekt Halle oder Unperfekthaus, Un Un Un das ist mitten in Essen gegenüber vom Einkaufszentrum. Okay, René weiß es sogar besser als ich. Auf jeden Fall kann man da ab 22 Uhr auch ohne Karte zum Feiern hingehen und wenn nicht die Hölle zufrüht, werden wir natürlich diesen Preis in der Hand halten <lacht> und können Leute die in Essen und Umgebung könnten uns gerne dort begleiten und mit uns anstoßen. Morgen 22 Uhr dort. Ja. starke Die Nummer. Ich hoffe sehr, dass ihr den gewinnt. Ich habe zumindest ganz oh, oft, ja. wie, wie mir das äh, vom Herrn Axel natürlich aufgetragen wurde, für 93 abgestimmt. So muss das sein. Und nicht für den Rasenfunk, weil der hat ja schon einen Preis gewonnen, der braucht ja keinen zweiten. Ist ja total hirnrissig. Also von daher sollte es äh, wirklich so sein, dass ihr den Preis nicht bekommt, dann lag es definitiv nicht an mir. Das möchte ich an dieser Stelle erwähnt haben. Sehr gut. 93. Army. Na, natürlich. <lacht> ja, genau. Ja. Genau. Ähm, Genau, also wie gesagt, Unperfekt Haus ist mitten in Essen. Da ist Einkaufszentrum gegenüber mit äh, Parkhaus und Dings. Und da sind aber ein paar Kneipen um die Ecke. Das ist so mitten in der Innenstadt. Naja, Na ja, mit dem Auto solltet ihr nicht unbedingt. Ja, ich sag's ja nur. Da sind aber auch Bahnen. Äh, der Bahnhof ist quasi hinter dem Einkaufszentrum über die Straße. Da ist ah, der Bahnhof. Ist also ja. ist alles ganz easy da. War da schon. Gut. Haben wir es dann jetzt oder hast du noch einen, bevor ich jetzt hier wieder versuche, in die Abmoderation einzubiegen? jetzt lasse ich dich nur. Aber ich frage mal, frag mal Axel, ob er noch was hat, warte. Das dauert dann jetzt einen Moment. Hast du noch was? Dann, dann haue ich noch einen hinterher. Ach, gucken mal hier. Zur Überbrückung, um Axel die Möglichkeit zu geben, äh, zu antworten. Ich kann es mir nicht vorstellen, dass ihr es noch nicht gesehen habt, wenn ihr diese Folge hier hört, aber andernfalls aus dem äh, Hause des... Äh, aufstrebenden Musiklabels Fußball 2000 oh, ist äh, okay. ein ganz grandioser Song rausgefallen, äh, der Hinti Army Song. Seit heute verfügbar auf YouTube, in Kürze vermutlich auch in den äh, CD-Regalen in äh, angeschlossenen Musikgeschäften, falls es sowas heutzutage noch gibt, ich weiß es nicht. In ihrer spotify Oder In Playlist. ihrer Spotify-Playlist, <lacht> who don't know. Ähm, Ganz großartig. Zweieinhalb Minuten auf YouTube. Ich äh, schwanke immer noch so ein bisschen hin und her zwischen äh, purer Freude und absolutem Fremdschämen-Faktor Aber es hat auf jeden Fall großen Unterhaltungswert. Ja, das ist klasse, auf jeden Fall. Jetzt rei die Dinger hier rein. Es hört nicht auf. Die Sendung hat über, wie das, die nachfolgende Sendung verschieben sich ein wenig. Ich habe gerade von einem Kumpel, äh, der noch nicht weiß, dass ich leider nicht dabei bin, aber hat mir äh, bei Reisenexklusiv.com wenn du da unter Lissabon gehst, um die Inspiration zu holen und runter scrollst, gibt es ein Instagram-Bild von, ja, von einer Straßenbahn in Lissabon. Wenn yeah. man genau hinschaut, steht oben links auf der Straßenbahn getaggt UF97SG. Jetzt schon. <lacht> stark. Okay. Sehr, sehr stark. Und ich habe noch was. Axel hat tatsächlich geantwortet, er empfiehlt 93 am Montag. Zu Recht. Warum? Weil wir Dr. Hüttel zu Gast haben werden. Ja, der, großartig. Der sich zu den aktuellen Entwicklungen in Hannover äußern wird. Und es gibt eine weitere, als wenn ich äh, 93 genug Überraschungen parat hätte, es gibt eine weitere Überraschung für die 93 Elite, würde ich mal sagen. Da ist wirklich viel dabei. Montagnacht kommt das. Großartig. Post, viel, los zur Zeit. Viel, ja. viel, viel los. Se Sendung Und? mit äh, Dr. Hüttel gerade sowieso mehr als empfehlenswert, äh, der dieses ganze Hannover-Thema da nochmal so ein bisschen äh, einsortiert. Jetzt muss ich schon wieder hier so eine Schnittmarke setzen, um äh, Bastis äh, Zigarettenanzündgeräusch rauszunehmen. Mann, lass ja. es doch drin. <lacht> Ist authentisch. Ja. <lacht> also gut. Montag 93, äh, ihr nehmt Montag auf. Ich habe dich gerade richtig verstanden. Axel Autos, das Ding dann quasi in der Nacht noch raus und äh, man kann es dann ab Dienstagmorgen zum Frühstück hören. Hervorragend. Das ist Dienst am Kunden, meine Damen und Herren. Dabei, dabei. dabei, dabei. So, dann biegen wir jetzt aber wirklich komplett endlich mal in äh, die Abmoderation hier ein. Sehr gut. Wir danken euch für ähm, das viele Feedback, für den äh, wunderbaren Support, den ihr immer wieder da lasst über Social Media, über äh, die Kommentare im Blog, über E-Mail, wo ihr uns hier Dinge schickt für den dummschwätzer für die Empfehlungen. Wir danken euch auch für den Support, den ihr Monat für Monat bei uns auf unserem kleinen Spendenkonto da lasst. Vielen, vielen Dank. Wir wünschen euch ein wunderbares Fußballwochenende. Viel Glück allen, die versuchen, an dieser Euro-League-Lissabon- Ticket-Thematik teilzunehmen und dies am Ende schaffen, da vielleicht sogar ein Ticket rauszubekommen und auch noch einen halbwegs günstigen Flug und Hotel. Ja, und dann würde ich sagen, melden wir uns in der nächsten Woche in gewohnter Art Ich Eilreise. hab noch was. Nein, Spaß. <lacht> <Ja>. <lacht> Nächste Woche dann wieder mit Marvin dafür, ohne Basti. <lacht> Macht's gut. <lacht>